Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 409. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Marvin. Gute, hallo. Und der Herr Basti schleicht sich auch gleich noch rein, der sitzt noch im Uber auf dem Weg nach Hause, weil er ist Opfer geworden des Bahnstreiks, der ja heute stattfindet. Genau man irgendwie total nicht mehr gewohnt, dass man sich mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln rumschlagen muss bei dem vielen Homeoffice, was man macht. Ja, tatsächlich. Aber so ist es. Ne? Streik muss halt auch mal sein. Jeder hat dafür einen guten Grund. Dann ja, ja, ist ja alles. Kommt ja, ja gleich an. Alles vollkommen okay und berechtigt. Muss man sich halt ein bisschen drauf einstellen. Ich sag mal, wenn man fünf Minuten warten muss, ist es ja auch nicht schlimm. Kann man ja mal machen. Genau. Genau, wir haben heute wieder reichhaltig an Themen äh, hier reichhaltig eine reichhaltige Auswahl an Themen vorbereitet, das wollte ich eigentlich sagen. Wir wollen nämlich heute reden über ähm, natürlich das Hertha-Spiel. Dann müssen wir auf Hoffenheim gucken und wie viel Angst wir vor diesem Kramaric haben. Und dann hat sich ja auch noch so ein bisschen Aktuelles getan. Wir haben eine Hörerfrage bekommen von dem Chef und äh, Patricia will uns ganz viel vom Doppelpass erzählen, hat sie gesagt. Also es wird heute ganz großartig werden. Fangen wir doch mal mit dem großartigen Ding äh, von Freitag an, nämlich dem Spiel gegen die Hertha. Ich möchte noch mal an dieser Stelle erwähnen, ihr wart alle sehr pessimistisch, was eure Tipps angeht. Mein Tipp war übrigens 3-1 für die Eintracht. Ne? Nur, nur mal so am Rande erwähnt. Krass, ey, du bist ja voll der Hellseher. Ich bin Aber wir, wir voll, ist ja Wahnsinn. Ja, ich bin voll der Hellseher. Und was bestimmt auch Wahnsinn war, war die Stimmung nach den 90 Minuten im Hause Patricia, oder? Naja, ah also bei mir war die Stimmung... Ziemlich gehoben. Ähm, <lacht> ja, bei anderen Leuten war die vielleicht so ein bisschen gedämpft. Das ging tatsächlich. Okay. Ähm, ich glaube, er hat recht schnell akzeptiert, dass es ja dann auch so verdient war für die Eintracht. Er meint nicht in der Höhe, aber es war dann doch ein Stimmt, verdienter wir Sieg. wir hätten noch zwei Tore mehr schießen müssen, dann wäre es verdient gewesen. <lacht> ja. Und ähm, ja, hat sich dann auch recht schnell an seine Playstation gesetzt und hat dort auch anderen frustrierenden Stoff gefunden. Daher hat das kind. eigentlich, ging eigentlich. Ja. Was sagte er denn, steigen wir schon mal direkt äh, voll ein, das würde mich nämlich an der Stelle interessieren, ähm, diese Thematik mit Kunja in der paar 70. Minute. Was war denn seine Einschätzung? Gelb okay oder hat er auch gesagt rot? Also er meinte auch, es wäre, es ist schon sehr glücklich, dass da keine rote, also man hätte sich jetzt nicht beschweren können, wenn es rot gegeben hätte. Was auch tatsächlich meine Ansicht wäre und jede andere Ansicht werde, würde in diesem Haus nicht toleriert werden. <lacht> Aber äh, nee, also ich, er hat das auch so gesehen, dass es das eigentlich schon sehr Richtung Rot geht, ja. Das muss man aber auch tatsächlich sagen. Ne? Also ich meine, ich bin ja auch der, jemand, der dann durchaus versucht, auch manchmal abzuwägen. Aber es ist tatsächlich so, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich habe mir echt auch um den Gegenspieler dann Sorgen gemacht. Und für die Hertha ist es mega gut, dass Kunja jetzt nur mit einer gelben Garde wieder ist. Und als einer der wichtigsten Spieler für die Hertha jetzt halt auch nicht mehrere Wochen fehlt. Ne? Also das hätte normalerweise anders aussehen müssen. Ist ja aber auch klar, ähm, ist ja tatsächlich auch nicht das Einzige, ne, was du an diesem Spiel festmachen kannst. Zum Glück ist es ja von uns dann gar nicht in eine irgendwie bedenkliche Richtung gegangen. Aber ich finde tatsächlich so eine krasse Szene, die müsste man normalerweise halt schon mit Rot bewerten. Ja, vor allem, weil der, das, das, das Absurde dabei ist ja, das hat ja auch Hütter im, im Nachgang im, im Field-Interview noch gesagt, es war ja eine gute Woche vorher, ist ja immer kurz vor der Saison nochmal die, die Schulung, die von den Schiedsrichtern dann bei den Vereinen durchgeführt wird zu den Regeländerungen. Und eine von diesen Regeländerungen oder von diesen Auslegungen ist nämlich, dass solche Aktivitäten die am, auf dem Feld passieren, mit klarer Absicht da ähm, Spieler irgendwie auch Verletzungen in Kauf zu nehmen, in diesem Jahr härter bestraft werden sollen. Und dann hast du eine Woche später so eine Szene, die zu einer Situation stattfindet, wo sie eigentlich keinerlei Auswirkungen auf das Spiel hat und auch an der Position, wo du jetzt nicht sagst, okay, da macht jetzt auch ein harter Einstieg in so einen Zweikampf irgendwie Sinn, und sie wird halt exakt nicht so ausgelegt, wie es für eine Woche vorher auf dieser Regelschulung irgendwie bekannt gegeben wird. Deswegen war ja Hütter auch so sauer an der Stelle. Mhm. Ja, ja ist tatsächlich auch nicht das einzige Mal in diesem Wochenende geblieben, dass trotz dieser Regelschulung Dinge komplett anders entschieden wurden. Also ich habe dann auch das Gefühl, okay, jetzt, wenn die selber die Regelschulung mit, mitgemacht haben, warum wendet ihr das dann nicht an? Was ist hier los? Ja. ja, auch so dieses Thema Spucken war ja auch so eine Geschichte. Also warum Kabak da bei Schalke nicht irgendwie direkt äh, da der, der Videoschiedsrichter die Hand gehoben hat und den Kerl irgendwie mit Rot vom Platz geschickt hat. Also es, selbst Sky hat es geschafft, innerhalb von 30 Sekunden da fünf... Äh, Wiederholung aus unterschiedlichen Kamerawinkeln hinzukriegen, also das verstehe ich halt auch nicht. Also da müssen sie, glaube ich, nochmal so ein bisschen sich in diese Saison reingrufen. Ja, naja. Aber gut, kommen wir doch mal zu erfreulicheren Dingen, denn äh, fernab davon hat die Eintracht ein extrem überzeugendes Spiel abgeliefert. Ich muss sagen, die erste Halbzeit war für mich eine der schönsten ersten Halbzeiten, die ich von der, von der Eintracht seit einer ganz langen Zeit gesehen habe, oder Patricia? Ja, ich war auch tatsächlich überrascht. Ich habe ja anfangs noch gedacht, das wird so ein typisches Hertha-Spiel, weil es ja dann doch schon so viele Nicklichkeiten gab, sage ich mal. Also es war dann ja schon, dann lag der eine wieder auf dem Boden, dann lag der andere auf dem Boden und ich dachte mir so, ja, genau so geht's halt los. War auch schon irgendwie so richtig im Modus, weil ich mir dachte, Hertha tritt mir dann vielleicht doch einmal zu viel. Ähm, aber dann ging es ja los und dann hat man Hertha auch eigentlich recht gut in den Griff bekommen. Also Spielaufbau war da ja gar nicht mehr. Man ist früh angelaufen und ähm, hat sich ja dann auch belohnt mit zwei Toren aus beiden Standardsituationen. Aber zwei Tore, ne? das muss man aber erstmal ja. so herausspielen. Ja. Ähm, fand ich sehr gut tatsächlich. Also die erste Halbzeit habe ich gar nicht viel zu beanstanden. Das muss man tatsächlich echt sagen. Ich fand insofern sehr interessant, dass die Eintracht irgendwie auch komplett anders gespielt hat als gegen Bielefeld, oder? Also oder war ich, wie ich meine, ich hatte, wir haben ja letzte Woche schon, oder ich will immer wieder darüber gesprochen, vielleicht auch zu kritisch gewesen gegen Bielefeld, aber irgendwie habe ich gesehen, dass da eine ganz andere Eintracht, zumindest von der Einstellung auf dem Platz war, die auch wesentlich offensiv, also für mich viel viel besser agiert hat. Ja, also ich glaube schon, dass Hütter die Jungs da unter der Woche nach der, ähm, dem Unentschieden gegen Bielefelder ordentlich auf den Topf gesetzt hat und ihnen gesagt hat, ey Leute, das kann nicht sein. Und was natürlich auch nochmal ein großer Unterschied ist, du hattest halt auch einen Gegner, der jetzt tatsächlich auch versucht hat, aktiv am Spiel teilzunehmen. Ja, was du ja auch gegen Bielefeld jetzt nicht unbedingt hattest, was wir im Vorfeld mhm. schon gesagt haben, die sind eher so auf Mauern und Konter aus und Bielefeld hat ja tatsächlich auch versucht, so ein bisschen am Spiel teilzunehmen, was glaube ich uns auch da ganz gelegen kommt, weil dadurch halt auch einfach Räume entstehen, mit denen wir halt irgendwie arbeiten können ja das ist da absolut richtig und dann ist natürlich so Elfmeter müssen wir darüber sprechen oder war das ein klarer Elfmeter das das klarer Elfmeter aus. also da brauchst äh, er ja. hat weder der Schiedsrichter gezuckt noch sonst irgendwas also mal ganz klar du hast einen Stürmer der bekannt ist dass er ähm, da versucht irgendwie aufs Tor zu kommen du hast den Abwehrspieler der halt einfach da 100% Prozent des Beine reinstellt Klar, nimmt Silver diese, diese Einladung irgendwie an, aber wäre ja auch blöd, wenn er das nicht machen würde. ja. Und Boyata muss da einfach nicht so hingehen. Das hätte der lösen können, ohne diesen diesen Zweikampf da anzugehen. Also, er hätte ja einfach nur ablocken brauchen und dann wäre der halt quasi so ein Stück weit ins Ausgelaufen. Also warum der da so in diesen Zweikampf geht, weiß halt auch keiner. Ja, ich frage ich trotzdem. Ja, ja genau. Die Gegenseite Sorry. auch. Also ich habe jetzt darüber geredet, habe auch gefragt, wie sieht es denn in der anderen Bubble aus? Also habt ihr den Elfmeter als... Gerechtfertigt angesehen. Und er meinte, er hat jetzt wenige Stimmen gehört, die jetzt wirklich gesagt haben, nee, das war auf gar keinen Fall was. Also das war, glaube ich, schon so ein Ding, wo man sagt, ja, kann er geben und hat er gegeben und ist auch in Ordnung, dass er gegeben wurde. Ist ja zum Glück auch nicht die alle einzig spielentscheidende Situation geworden. Denn ich meine, sieben Minuten danach, ne, gut, war echt ein Dosenöffner, das war natürlich für uns dann tatsächlich wichtig. Auch erneut Silver, der äh, seine gute Form eigentlich der letzten Monate immer wieder bestätigt. Und dann sieben Minuten später auch jemand, der oft gescholten wurde, Bastost macht dann das 2-0. Ich habe mich tatsächlich auch echt gefreut und ich muss auch sagen, wie die ganze Sache entstanden ist, das sah auch gut aus, oder, die Leute? Ja, also ich habe mich auch gefreut. Ich, äh ja, fand es auch echt gut. Es hat mich auch für Kamada gefreut, dass er einen Assist jetzt hat ähm, wieder. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe da echt äh, gute Erinnerungen an das Spiel davon getragen. Also ich bin jetzt echt äh, happy damit und bin auch froh, dass Dost jetzt so ein bisschen, man hat zumindest das Gefühl, er kommt so ein bisschen rein und äh, groovt sich da auch zusammen mit Silver und auch Kamada ein. Ähm, freut mich auch, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so der größte Fan von dieser extremen Kritik. Kritisieren, klar, alles in Ordnung, ich bin auch nicht der allergrößte Dost-Fan, fand das aber auch oft überhart und jetzt finde ich es eigentlich auch schön, dass er sich mal belohnt so ein bisschen und vielleicht auch den einen oder anderen so ein bisschen zurückfahren lässt. <lacht> Auch mal. Kann Liebe auch Grüße mal an René. <lacht> das, ja, das, ja, René, ist ja alles, zu deiner ist Verteidigung. Ist ja alles, ist ja, ja, was heißt ja Verteidigung? Mein gut, zweites Spiel, zwei Tore ist jetzt erstmal eine ordentliche Bilanz für Dost. Ähm, ich freue mich da tatsächlich auch für ihn so ein Stück weit. Ich mache halt immer noch ein Fragezeichen, halt immer hinter diese Konstanz. Ich meine, er hat gesagt, er ist jetzt irgendwie fitter und er scheint da jetzt auch mehr wieder in dem Training angekommen zu sein und alles. Und die Frage ist halt wirklich, hält das halt einfach lang genug an? Also ist das tatsächlich unser Permanentsturm Silver Dost, auf den wir setzen können? Und dann mache ich da so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Das ist so ja, der Einzige. kann ich auch nachvollziehen. Also, das ist auch, also ich glaube, diese Skepsis haben wir alle noch so ein bisschen, ob er das jetzt weiterhin durchziehen kann, ob er überhaupt, ob er gesund bleibt, also dass er sich nicht wieder verletzt. Ja, und ob das auch, auch von der Fitness her, ich meine. Man muss ja jetzt auch fairerweise dazu sagen, das Tor ist das eine, aber was du auch gesehen hast, wie sehr er sich in die Abwehr integriert hat. Also er hat ja teilweise Zweikämpfe am eigenen 16er gewonnen und hat damit dann den Konter eingeleitet, was aber halt auch dazu führt, dass der Kerl mit seinen 5 Metern und 248 Jahren dann halt im Vollsprint permanent wieder zum gegnerischen 16er nach vorne laufen muss. Ja, man muss aber halt auch mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ihm vielleicht mit der Fitness ein bisschen Unrecht tun, äh, dahingehend, dass er jetzt zum ersten Mal eine richtige Vorbereitung mit uns ja. absolviert hat. Er okay. kam ja von Sporting und da wissen wir alle, dass es da auch einige Probleme gab und Weiß halt nicht, in was für einem Zustand er kam und ob das nicht einfach zu viel war, da so ein bisschen reingeworfen zu werden. Und jetzt hat er halt diese ganze Vorbereitung gehabt. Ist jetzt, jetzt ist es für mich so, dass er diese neue Chance bekommt. Ja. Wenn er sich da jetzt nicht beweist, okay, dann gebe ich es auch auf. Aber ja, ich finde halt, erst momentan läuft es gut an und äh, deswegen sehe ich jetzt nicht den Grund, ihn überhaupt zu kritisieren. Skepsis ist aber trotzdem noch vollkommen angebracht, finde ich. Genau, und bei dem Spiel gab es ja tatsächlich überhaupt keinen Grund, weil da hat er ein echt gutes Spiel gemacht. Ne? Ja, Bastos war wirklich jemand, der mal bewiesen hat, was er dann eigentlich auch auf den Platz bringen kann. Interessant, dass er offenbar gegen die Hertha besonders gerne trifft. Ich hatte irgendwie gelesen, dass er auch schon zuvor, also mit Wolfsburg, öfter mal gegen die Hertha getroffen hat. Also, das liegt ihm offenbar. Das ist umso schöner für uns. Aber, was du gerade angesprochen hast, fand ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht ist es jetzt wirklich so, dass er eine andere, eine andere Fitnesslevel, ein anderes Fitnesslevel hat, weil er jetzt mal alles bei uns mitgemacht hat. Und er hatte sich ja auch selber sehr sehr, sehr fit gefühlt, dann geben wir ihm das. Wenn das immer so läuft, bin ich sehr zufrieden. Und man hat ja zumindest noch so ein bisschen die Möglichkeit des Wechsels, was man ja jetzt hier auch gezogen hat, dass man ihn dann ausgewechselt hat und Ache dafür gebracht hat. Hm, Finde ich cool, dass, dass der, der mal gespielt hat. Fand mhm. ich auch gut. Wir hatten ja letzte Woche noch so ein bisschen spekuliert, dass er vielleicht noch nicht weit genug ist, weil er eben gegen Bielefeld jetzt nicht zum Einsatz kam. Hier kam, kam er zum Einsatz. Ich fand es dann am Ende ein bisschen schade, dass er so wenig Spielanteil dann tatsächlich hatte, ähm, mhm. weil ich nach wie vor noch daran glaube, dass der so ein bisschen die Überraschung in der Saison wird tatsächlich werden kann. Ja, glaube ich eigentlich auch. Kann echt noch positiv werden. Fand's es aber gut, dass er halt schon relativ früh zur 16, 66. Minute kam. Ähm, Hätte ich ganz gern irgendwie noch mehr gesehen, weil das Spiel war dann gar nicht mehr so ja, es war gar nicht mehr so ganz so lebhaft zu genau. der Zeit, als er kam. Da hat man schon gemerkt, durch die ganzen Wechsel, die dann, also das, das war ja ein Doppelwechsel, dann ähm, ist äh, da Costa gekommen für Touré. Ja. Über die wollte ich ja auch gleich noch mit euch sprechen. Aber da hast du gemerkt, so ein bisschen bisschen ist das Spiel gerade in so einem Shift unterwegs gewesen. Aber wenn wir gerade über äh, auch Touré sprechen, Touré, Ilzanka, die beiden sind neu reingekommen. War das ein belebendes Element? Vielleicht hätte man es bei Ilzanka jetzt gar nicht so gedacht, aber irgendwie, es hat gut funktioniert, Patricia, oder? Ja, also auf jeden Fall. Das war solide Leistung. Ich fand vor allem aber auch Touré hat mir sehr gut gefallen eigentlich im Gegensatz zu Da Costa, der ja so ein bisschen mit sich selbst kämpft momentan, habe ich das Gefühl. Also der ist noch nicht so ganz in die Saison gekommen, aber Touré hat das echt äh, ziemlich gut gemacht. Also auch die Aktionen nach vorne haben mir ganz gut gefallen. Wenn wir schon Spannend. bei dem Thema Einwechslungen sind, wir haben jetzt auch gerade den Basti hier noch mit eingewechselt. Gude. Aha. Gude und Grüße, mein lieben Freund. Sorry für die Verspätung. Ich wusste überhaupt nicht, dass heute irgendwelche Streiks stattfinden. Ja. Hallo, <lacht> hast gut. geschafft. Grüße, hallo. Sehr gut, ja. Was ist denn deine <lacht> Meinung zu äh, Touré für Da Costa auf der rechten Außenbahn? Also, ich habe es verstanden, sage ich es mal so. Ich weiß nicht, ob ihr über Phil Huffmeister's tweet schon gesprochen habt, der hat das ja überhaupt nicht verstanden. Nee, äh. haben, wir, haben, wir, äh, haben wir noch nicht, wir haben uns heute entschlossen, wir reden heute nur über Leute, die Ahnung haben von dem Sport. Oh. Ja gut, so weit will ich nicht gehen, aber ich finde, ähm, <lacht> dass das für ein Aussatzspiel okay ist. Also du hast halt immer diese Varianten, also du hast ja dann, wenn du sagst, du, du spielst irgendwie in Berlin und willst gucken, was die anzubieten haben, dann nimmst du halt Ilsenk und Touré. Und ich finde, der hat das gut gemacht, Er hat mich offensiv auch überrascht, wie der einmal den Ball an dem Typ vorbeilegt äh, und da die Flanke reinballert. Wenn der sich 90 Minuten konzentrieren kann, finde ich den noch geil. Das ist das Einzige, was ich dem vorwerfe. Also, also der, Das ist mit Sicherheit kein spektakulärer Spieler, aber der ist auch äh, der ist auch kein harmloser Spieler, der mich irgendwie nervt. Sondern ja, wenn es irgendwas gibt, was mich nervt, dass du das Gefühl hast, der kann sich nicht über 90 Minuten konzentrieren. Und seine Abwehrkameraden müssen ihm immer sagen, was er zu tun hat. Also so ein bisschen. Ich will's. Ja, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen hast du manchmal das Gefühl, als wäre der bekifft so. Da so rum, da guckt er so, so schaut er auch. So, da keinerlei Regung irgendwie. Aber ich glaube, dass das ein Spieler ist, den ich besser bewerte als, glaube ich, einen Großteil der Eintracht-Fans. Ja. Das ist ein guter Punkt. Lass mich mal genau da bleiben, weil mich hat äh, Touré tatsächlich auch positiv überrascht. Ich war wie immer irgendwie, keine Ahnung, ich habe bei vielen Spielern eine gewisse Sicherheit. Ne? Ich habe eine, eine gewisse Sicherheit, wenn ich weiß, Rode spielt, die ganze Abwehrbank, Hasebe, Hinterecke, Abraham, ne? wie so viele, da weiß ich, okay, ich weiß, was die abliefern, ich weiß, was da passiert und ich kann mich darauf einstellen. Bei Touré ist es tatsächlich immer noch so, dass mein Gefühl manchmal sehr wechselhaft ist, aber ich war auch bei diesem Spiel eindeutig positiv, was die Patrizia auch schon gemeint hat, überrascht und vielleicht ist es echt jemand, der nicht auf Dauer auf dieser Position, über die wir nachher erinnern eh sprechen werden, brillieren kann, aber jemand, der zu einer ernsthaften Alternative, gerade wenn es auch so mal um Defensive-Belange geht, werden kann. Wobei ich schon fand, dass er die besten Aktionen in dem Spiel am vergangenen Freitag tatsächlich in der Offensive und weniger ja, in der Defensive Fall. hatte. Mhm. Also er hat gerade diesen Offensiv-Part, hat er sehr solide gemacht und wir müssen ja dann auch gleich noch über diese Kostic-Thematik ähm, dann sprechen. In dem Moment, wo dann da gewechselt wurde und dann auch dadurch, wie ich fand, wesentlich mehr Offensivaktionen dann auch automatisch über die rechte Seite gelaufen sind, mhm. hat er das extrem gut gemacht. Also da waren ein paar echt gute Flanken und Vorstöße dabei, ähm, die auch durchaus gefährlichen Situationen geführt haben, relativ früh, wo Silva das Ding dann knapp am Pfosten vorbeisetzt. Also da war, das hat er schon ordentlich gemacht. Ja, äh, wie bei allen, ich meine, bei negativen Sachen sagen wir es ja auch immer, aber bei positiven muss man es halt auch sagen, kann man ein Spiel kann man nicht überwerten. Also, nee, das ist schon richtig. Das ist halt ich glaube, das ist halt auch genau, was ihm fehlt, dass er wirklich nicht über, über Strecke überzeugt hat, weil er halt aber auch verschiedene Positionen immer hat. erinnert euch an eine Zeit, als er Innenverteidiger spielen musste. Und ja. man irgendwie auch mal ein Spiel dachte, oh, das ist eine voll geile Möglichkeit. Ich glaube, wir haben es sogar hier besprochen, Dann haben wir gesagt, oh links Dicker rechts zu das passt. Das hat sich auch ziemlich schnell relativiert. Also ja. ich glaube, dass er momentan gut ist, wenn die Eintracht gegen einen potenziell stärkeren Gegner spielt. Und er kann der rechte Teil von der Fünferkette sein. so Das ist die Position, wo ich ihn gerade sehe. Mhm. Würde ihn aber wahrscheinlich sogar eher noch in der Viererkette sehen, aber das ist ja eine komplett andere Diskussion. Also momentan muss ich sagen, wenn er reinkommt, äh, von mir aus. Und äh, Patricia Ilsehanker war auch eigentlich sehr solide, muss man sagen. Ne? Hat ja auch die 90 Minuten durchgespielt. Ähm, äh, also da ist auch manchmal ganz vorteilhaft, wenn Leute nicht zu auffällig sind, in, in sie im Mittelfeld spielen, <lacht> genau dann machen sie wenig falsch. Ich wollte es auch gerade sagen, dass er <lacht> tatsächlich nicht wirklich aufgefallen ist. Also auch nicht negativ aufgefallen ist, was mich beruhigt hat, weil er hatte ja auch hin und wieder manchmal ein paar Schnitzer drin. So ist es ja nicht. Deswegen, also solide Leistung, finde ich, dann war vollkommen in Ordnung, ja. Ja. Auch in der, in dieser Kombination tatsächlich, Ilsanka und Rode. Ja, sie waren total unauffällig, aber was dadurch halt auch unauffällig war, war zumindest in den ersten 30 bis 35 Minuten dieser Kunja bei Hertha im Mittelfeld, der halt auch quasi nicht stattgefunden hat, was meiner Meinung nach auch einfach daran liegt, dass die beiden den sehr geschickt einfach komplett aus dem Spiel genommen haben. Ja, vor allem generell Herthas Aufbauspiel war ja erstmal komplett abgemeldet, bis die dann in der zweiten Halbzeit auch ihre Wechsel getätigt hatten. Dann hatten die ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Angst, dass sie wieder rankommen, weil die hatten schon so ihre Druckphase dann. Halt eben, nachdem die umgestellt haben und dann die Eintracht so ein bisschen sie kommen lassen hat. Das hat ja, mir nicht Fall. so gut gefallen, aber ja. das war's dann auch. Sonst dieses 3-0 war sehr wichtig, da hast du wirklich recht. Ja. Also das, das vergisst man so im Nachklapp. So Denkst du, so, ah, die Eintracht hat eine Zeit lang 3-0 geführt, das war safe, war es gar nicht. So dieses, das Ding von Rode kam schon nach einer Zeit, wo die Hertha wirklich dabei war, es kam genau zur richtigen Zeit. Ja. Und um der hat da zu zeigen, ja, hier eure Bemühungen sind ganz gut, aber jetzt ist es zu weit weg. Also ich glaube, wenn das Tor von Rode nicht gefallen wäre, wäre es vielleicht wirklich noch mal ein geworden. Und so. Ja. ja. Konnte ja, das man das aber Spiel ganz gut. schauen. Und, du, und du, du sprichst aber das Tor von Rode an. Ich habe echt das Gefühl, dass Rode immer nur so merkwürdige Tore macht. Die irgendwie. Also, ich meine, das war wieder ein richtig geiles Ding, aber das, das sah halt auch nicht normal aus irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass der, also der war schon. Gewollt aufs Tor, aber der war jetzt auch nicht in der hundertprozentigen äh, Wahrscheinlichkeit von ihm geschossen, dass daraus ein Tor wird. Der hat gesehen, dass Schwolo einfach viel zu weit vom Kastenstand stand ich probiere mal. Der hat ja selbst danach auch zwei Minuten schallend auf den Platz gelacht, weil das für ihn ja auch so total absurd war, dass das Ding dann da so sauber reinfällt. Es war jetzt sein schwacher Fuß auch, Ja, das kommt gesagt? ja noch hinzu. Also im Robben-Stil ja. mit dem schwachen Fuß das Ding da vorbeischieben, also das machst du wahrscheinlich auch noch einmal in so einer Saison. Ja, ich finde, was Marvin sagt, das ist fast unfair, aber du hast bei ihm das Gefühl, der muss sich sehr anstrengen, gut zu schießen. Also. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Ich ja, weiß nicht, ich habe automatisch so einen Elfmeter-Clip im, im Kopf, ja, ich ja, weiß ja. auch nicht, warum. <lacht> halt, na ja. Nee, aber ey, Rode ist, ganz ehrlich, Rode bringt genau das, was man von ihm erwartet. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Achter einfach, ja. der defensiv, taktisch gut ist. Und der natürlich deswegen auf der Acht spielt, weil er kein Zehner sein kann und das sieht man halt auch, meine Güte, also ich finde, der hat sich auch gemacht, der war in so einem kleinen Tal und bei ihm ist es, für mich bei ihm gilt für mich ähnlich wie bei Ilse. sobald du bei dem nicht viele Sachen siehst, die dich nerven, ist alles gut, dann spielt der kluge Pässe da im zentralen Mittelfeld und wenn er dann ab und zu mal so ein Ding macht, ist doch alles geil, also ja, ihr habt schon gesagt, das Tor schießt ja wahrscheinlich nicht immer. Wir sollten jetzt uns nicht drauf verlassen, zu sagen: Ja, was wollt ihr denn? Wir haben doch Tor gefahren aus Mittelfeld, weil. Nee, nee. Also, also, <lacht> drauf verlassen. Also. Das ist ja eine sehr geile Annahme. Also, jede Runde hat das. Super. Nee, Runde also, jetzt. Ja, spielt, spielt demnächst im Sturm. <lacht> Aber geil. Es war ein super Spiel. Ich Aber du brauchst diese Tore, weil Patrizia hat doch genau was genau gesagt. Wir wollen doch immer, dass wenn solche Spiele sind, dass wir das Tor fallen, wo uns scheißegal ist, warum und wie. Das sind genau diese Dinger. Erinnert euch an Ilsa Kein Bremen. Das ist mir völlig Wurst, ob das im Training rausgespielt wurde oder da sonst irgendwas. Nee, da prallt ein Ball auf, dann schießt du zwei Tore und fertig, lass mich in Ruhe. Also, du Tore brauchst halt auch, ja. zusätzlich zu denen, die du hoffentlich die du rausspielst. Aber das war sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte Patricia das jetzt nicht nur mal erwähnt, hätte ich es komplett vergessen, dass es eine Phase gab, wo die Hertha, äh, Ja, wo die Attraktion ein bisschen die Hertha kommen lassen. Ja, es war halt direkt der Anfang von der zweiten Hälfte. Die haben ja dann dreimal gewechselt in der Halbzeit und haben ja auch ihre System umgestellt, weil sie festgestellt haben, dass sie mit der Raute in der Mitte, im Mittelfeld halt überhaupt keinen Stich landen. Und da haben wir einen Moment gebraucht, um da halt wieder so in den Trott zu kommen. Und ich glaube, wie du schon sagst, dieses 3-0 war an der Stelle halt einfach so dieser Punkt, so nach dem Motto, ey, ihr könnt jetzt probieren, wie ihr wollt, das Thema ist jetzt einfach durch. Ja? dass die das eine Tor dann am Ende noch kriegen, ja, mein Gott, passiert. Interessiert am Ende aber halt auch keinen. Ja, also, aber am Ende, du hast vollkommen recht, kann passieren, aber das Ding ist, dass wir gegen 3-1 gegen eine Hertha gespielt haben, wo ich wirklich äh, davor halt einfach ein bisschen skeptischer war, halt auch, weil die Hertha Werder Bremen weggehauen hat, aber ganz ehrlich, wie schlecht ist Werder Bremen offenbar, ja? Ja, <lacht> ja es ist... Ja. Das ist eine ganz andere Frage. Ich habe es gestern schon gesagt, Marvin, wie schlecht ist Schalke dann alle? <lacht> so. so, jetzt ja. werden sie so die Gangs wiederholt. Gott, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, <lacht> ja bestimmt schon. Also sowohl Bremen als auch Schalke sind jetzt wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge. Ja, aber, aber ja, ich, ich will nicht, dass wir jetzt hier jetzt einen aufnimmst, weißt du, so am Ende verlieren wir ja. in Bremen oder so. Hm. Ja. Oder gegen Schalke. Ähm, aber wir können ja festhalten, wir sind auf dem guten Weg. Ja, ja also ich sag mal so Für den Spieltag. Also wir haben uns glaube ich schlimmer vorgestellt seien wir doch mal ehrlich also, also ich glaube mit vier Punkten nach den ersten beiden Spieltagen da waren wir durchaus zufrieden ich hätte tatsächlich die, die Verteilung der Punkte anders darum gesehen aber unterm Strich ist mir das halt auch vollkommen egal ähm, das ist jetzt erstmal ein ganz solider Start in die Saison und jetzt müssen wir mal gucken, wie das dann tatsächlich weitergeht, weil wie Basti ja auch schon sehr oft gesagt hat, nach den ersten beiden Spielen kann man jetzt noch keine Rückschlüsse ziehen, wie die restlichen Spiele der Saison einfach verlaufen werden. Ja, weil du weißt ja auch noch nicht, wir haben es ja schon so oft gesagt, weißt du, du redest am Anfang immer so, ja, man spielt gegen den und die sind ganz gut. Wer hätte gedacht, dass ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass gegen Hoffenheim das am dritten Spieltag ein schweres Spiel ist. Also wenn man so diesen Spielplan durchgegangen ist, hätte man gedacht, ja, die Hoffenheim kannst du zu Hause gewinnen. Ja. Klar kannst du immer noch, aber dass die zu aufdrehen, hätte man vielleicht auch nicht gedacht und wer weiß, wie sich das im Laufe der Spiele noch relativiert. Ich bin froh, weil alle Punkte, die du jetzt hast, kann dir jetzt auch keiner wegnehmen und egal, ob jetzt, keine Ahnung, äh, vielleicht kommt die Hertha ja auch noch mal in Fahrt. dann können wir froh sein, dass wir da jetzt schon gespielt haben. Ja, also vielleicht war es tatsächlich auch für die ganz gut oder für uns ganz gut, dass wir jetzt tatsächlich so früh gegen die gespielt haben. Die sollen ja jetzt dann da auch noch mal äh, einen, einen gewissen äh, Geldzuschuss in den nächsten Tagen bekommen und werden dann nochmal so ein bisschen auf Einkaufstour gehen. Ich glaube, das ist dann auch ganz tatsächlich ganz gut, da jetzt gegen die gespielt zu haben, bevor die da jetzt nochmal irgendwie eins, zwei Spieler für ein paar Millionen ähm, da reingeschossen haben. Ja, das ist richtig. Nee, ähm, das ist genau der Punkt. Und ich finde, in der Ab abschließenden Bewertung, dann können wir, glaube ich, eigentlich den, den Spieltag dann tatsächlich auch so ein bisschen abhandeln, ist dann die Tatsache, dass ich nach zwei Spielen mit vier Punkten auf jeden Fall zufrieden bin. Ich hätte es mir irgendwie anders gedacht, weil ich eigentlich gedacht habe, Bielefeld. Aber das eine gewinnt es nicht, das dafür gewinnt es überraschend das andere und so geht es einigermaßen. Und ich denke, wir können froh sein, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligisten überhaupt keine Scheiße am Dampfen haben. Wenn ich mir angucke, wie das jetzt bei Schalke war, bei Mainz, da sind ganz, ganz viele andere Trümmerhaufen dabei ja. und ich gucke eigentlich relativ relaxed in die nächste Zeit. Ja, äh, wunderbare Überleitung, so ein bisschen ähm, Scheiße am Schuh haben wir ja schon mit dieser Costage-Thematik. Also sie Darüber waren ja glaube ich ein bisschen sprechen. voreilig mit diesem... Ähm, mit der mit den Tweets oder mit den Informationen nach der Auswechslung. Er ist ja in der ähm, 15. Minute ausgewechselt worden, nachdem es in der 9. Minute diesen Zusammenstoß im Strafraum der Hertha gab, ähm, wo man ja relativ schnell gesagt hat, naja, Vorsichtsmaßnahme ist nichts irgendwie äh, großartig an den Bändern oder irgendwas. Das sah in der Wiederholung tatsächlich ein bisschen anders aus und hat sich ja jetzt auch im Nachhinein bestätigt. Also es ist ein Teilanriss des Innenbandes und er wird für Sie sagen mehrere Wochen ähm, normale ja, Verhandlung, Verheildauer für sowas ist irgendwas so zwischen vier und acht Wochen, also im schlimmsten Falle zwei Monate, plus dann wahrscheinlich ein bisschen Reha, also vor Dezember passiert da nichts. ist jetzt nicht so Patricia. ganz so geil. Hol uns, hol uns aus dem Dilemma raus. <lacht> ja, schwierig, ne? Also, dass es nicht geil ist, wissen wir alle, glaube ich. Ähm, ja, man muss sie jetzt da halt durch, aber ich Weiß nicht, ich war sehr schockiert, als das passiert ist, weil ich mir dachte, ja gut, jetzt haben wir einen Dika verletzt, jetzt haben wir Kostic mhm. verletzt. Das sind schon mal zwei Spieler, die ich eigentlich als ja, Stammpersonal sehe. Ähm, ja, jetzt ist halt das Ding, wer ersetzt Kostic vier bis acht Wochen lang und wie gut funktioniert das jetzt? Ich meine, gegen Hertha hat es ganz gut funktioniert. Äh, jetzt auch mit Zuba der hat das jetzt nicht schlecht gelöst. Ja. Bin nur nicht sicher... Ob das auf Dauer dann auch funktioniert? Keine Ahnung, wird sich zeigen dann jetzt. Aber ja, gut, aber das, das ist Ding ist halt, die Eintracht wird jetzt gezwungen, andere Lösungen zu finden, als über Kostic zu spielen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Das ist aber vielleicht das Einzige, wo man sagen kann, das kann so einen positiven Turn nehmen, dass vielleicht auch, wenn Kostic zurückkommt, man bis dahin auch andere Wege erarbeitet hat und es auch ihn dann wieder entlastet. Ja, mal sehen. Aber ganz, wenn wir dabei bleiben, ich, ich habe jetzt bei Twitter dann sogar einige Leute gelesen, die sagen, ja, aber das gibt ja der andere der Eintracht jetzt mehr Möglichkeiten, anders zu agieren, gibt anderen auch eine Chance. Ähm, ist das tatsächlich, also ich meine, ja, klar, in der Theorie ist es so, aber ich glaube, also für mich, mein persönliches Gefühl ist halt, ja, das ist vielleicht so, aber tatsächlich würde ich das nie in Anspruch nehmen wollen müssen, tatsächlich. Ja, also ich bin immer froh, wenn ich lieber Kostic da habe. Natürlich haben wir jetzt eine Chance und über einen gewissen kurzen Zeitraum ist es durchaus auch akzeptabel, vielleicht auch jemand mit Super, der auch ein bisschen zu kritisch vielleicht gesehen wird, dass er dann mal performen kann, das ist alles möglich. Aber Basti will ja schon die ganze Zeit nicht drüber reden, aber trotzdem würde ich schon mal ganz gerne wissen, was er zu so Kostic sagt. Ja, ich finde, was du gesagt hast, ist ziemlich wichtig, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Leute das den Leuten Kostic auf den Sack geht, so, weil er so ein kleines Formtief hat. in Anführungszeichen. Ich fand immer noch, dass er immer vollen Einsatz gezeigt hat. Also der hat sich nie krass hängen lassen, außer vielleicht mal so ein paar abwinkende Gesten, wenn irgendwie ein äh, Doppelpass oder so nicht geklappt hat. Aber wir können jetzt leider nicht wegdiskutieren, dass er mit unser wichtigster Spieler ist. So, Deswegen hatten wir auch so Angst, dass er wechselt und dass er sich verletzt war. In der Szene, ich, als ich die Szene gesehen habe, ist mir heiß und kalt geworden, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, weil den können wir nicht ersetzen, es tut mir leid. Also wir können den nicht ersetzen, weil der eine Wichtigkeit für unser Spiel hat. Wir haben immer gesagt, ja, das ist so eindimensional, dann die Gegner können sich darauf einstellen. Ja, aber die Gegner müssen sich auch darauf einstellen. Ja, das, das ist recht. trotzdem was, also trotzdem bindet der dann Gegenspieler. Und dann, eigentlich war es ja dann immer so, dass das nicht an Kostic dann lag, wenn die den doppeln, dass der sich dann da nicht gegen zwei, drei Leute durchsetzen kann, sondern dass diejenigen, die dann dadurch frei sind, weil Kostic gedoppelt wird dass die nichts gemacht haben, das war ja das Problem, die rechte Seite dann, dass keine Entlastung war. Und jetzt muss ich mir das so schön reden, wie Patricia es gemacht hat, zu sagen, okay, jetzt kann der Gegner halt nicht mehr sich darauf verlassen, dass nur über links was geht, sondern jetzt wird es halt komplett neu. Also es ist jetzt auch so, dass der Gegner nicht weiß, wie agiert die Eintracht ohne Kostic, weil wir das selber die ganze Zeit nicht wussten äh, und müssen uns jetzt trotzdem was einfallen lassen. Und ich glaube trotzdem, dass Zuba jetzt kein Spieler ist wie Eric Durm zum Beispiel. Der, weiß ich nicht, beim ersten Windstoß komplett die Segel streicht und sich komplett hängen lässt und nicht mal mehr in den Kader kommt, sondern dass der noch was vorhat. Das hoffe ich sehr, weil der ist auch noch nicht so alt. Und das kann er jetzt zeigen. Ob er es drauf hat, wissen wir nicht. Aber bei ihm habe ich nicht das Gefühl, habe ich keine Angst. Weil es ist ein Bundesligaspieler. Vielleicht ein Durchschnittlicher, aber trotzdem auch kein Schlechter. Also das kann für ein paar Spiele funktionieren. Dann ist noch eine Länderspielpause. Ich hoffe, dass wir nicht so viele Spiele ohne Kostic äh, spielen müssen. Und dann müssen wir halt mal gucken, was Rustic machen kann, was taktisch geht. Du kannst vielleicht auch ein 4-3-3 spielen, wo du halt diesen typischen Außenspieler vielleicht gar nicht hast, weil du vorne so eine andere Art Büffelherde aufstellst. Kannst du ja auch mal probieren, zu sagen, du spielst 4-3-3 mit ähm, ja, einem 6er, zwei 8ern und irgendwie ja Silver, Dost und Ache vorne, keine Ahnung. Oder noch irgendjemand, der kommt. Du musst halt flexibler werden, aber jetzt mal ganz im Ernst. Adi Hütter. Kann ja nicht seine Trainerlaufbahn darauf aufgebaut haben, zu sagen, irgendwann trainiere ich in Frankfurt, da werde ich haben und mehr lasse ich mir nicht einfallen. Also, das sollte, oh, sollte nicht weiß. so sein. Das sollten wir ihm schon zutrauen, ja. dass der zumindest Lösungen gefunden werden, die natürlich trotzdem nicht, und da hat Marvin schon recht, die sind nicht ideal. Also, ich hätte auch sehr, sehr, sehr gerne darauf verzichtet, aber jetzt ist es so und da muss man trotzdem das Positive draus ziehen. Ich glaube, das ist dieser Mittelweg, den man irgendwie finden muss, weil. Für mich ist es trotzdem noch sehr dramatisch, muss ich sagen. Ja, mhm. ja. ja wir können hoffen, äh, ist, die, ist die Behandlungsmethode denn mittlerweile schon klar? Weil als ich die ersten Meldungen gelesen habe, war das nämlich noch nicht so sicher. Wird jetzt, äh, wissen wir dazu was? Ich glaube, wir wollen das gar nicht wissen. Ich bin ein bisschen... Schade, dass Dennis nicht da ist. Der Dennis und ich könnten uns jetzt hier wieder in Verschwörungstheorie Über Verletzungen und so weiter. Dass die Kostage ja. wahrscheinlich bis März jetzt ausfällt. Solange so so er jetzt nicht zu irgendeiner... Ähm zu irgendeiner Wunderheilerin im Bahnhofsviertel oder irgendwas geschickt wird, die dann da irgendwelche komischen Salben aus toten Tieren drauf macht, ist noch, glaube ich, alles gut. Ähm, nee, also offiziell steht in der Mitteilung nichts. Ja gut, das ist halt eine längere Pause. Wir werden sehen, hoffentlich funktioniert das nochmal bis Dezember. Das ist natürlich jetzt auch ein kleiner Vorteil. Ich weiß, es wird uns jetzt nicht großartig zum absoluten Vorteil gereichen, aber dass wir bald wieder eine Länderspielpause haben. Das heißt, da gibt es noch ein paar weniger Spiele, die ihr dann verpasst. Vielleicht geht schneller. Ich drücke dir Daumen. Aber in der Zeit glaube ich tatsächlich, und das, wir müssen auch positiv sein. Und wir haben jetzt ja auch gute Spiele gesehen, da können wir eh positiv sein. Aber wir müssen auch positiv sein. Und dem Super, das jetzt einfach mal eingestehen, dass er die Spiele jetzt auch mal mitgestaltet äh, und auch zeigen kann, welche Bundesliga-Qualität er hat, die hat er ja oft genug auch schon bewiesen. Ne? Da ist jetzt niemand, der, der jetzt irgendwie... Die, keine Ahnung, den du jetzt irgendwie vor einem Restaurant aufgegabelt hast, der weiß schon, was er macht. Also insofern bin ich da optimistisch. Und das geht auch und dann ist Kostic wieder da, dann ist er vielleicht ist der, hat dieser Break ihm da vielleicht auch mal nicht so schlecht getan, wenn er dann wieder fit ist und dann sehen wir, wie es weiterläuft. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Position, die zu ersetzen ist jetzt nur für einen kurzen Zeitraum, aber wir haben ja noch viele andere Baustellen, bei denen wir auch mal drüber nachdenken müssen, was so passieren kann. Ja. Eine Baustelle, die von uns immer wieder benannt worden ist, ist ja das Thema auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich als auf der rechten Außenbahn. Da hat die Eintracht ja jetzt ähm, den Herrn Rustic verpflichtet, das Ganze ist jetzt fix, er kriegt einen Vertrag bis 2023. Das wäre ja dann wahrscheinlich der Spieler für die Position oder ist er das nee. nicht? Da bin ich mir so ein bisschen Nein. unsicher. Glaube ich nämlich nicht. Ich habe nämlich eben gerade auch gelesen, und ich glaube, hat wohl selber gesagt, dass sie für Rustic eigentlich eher zentrale Positionen planen. So, und also dass er eher mehr, mehr oder weniger dann offenbar eher eine Konkurrenz zu Kamada ist. Das heißt, Rustic scheint dann ein guter Backup für was weiß ich, Kamada zu sein oder sonstig irgendwie. Aber ich dachte, den haben Team wir mit Barcock Ja, und das, glaube, Barco das ist ja ist eher das, auf der 8, muss ich sagen. Glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass dann dass das der defensive Park okay, ist. Okay, Das heißt. Das heißt für Rustic. mich zum Verständnis. Das heißt, Rustic wäre die Alternative für Kamada auf der 10. Glaube ich eher, ja. Wir haben einen, einen äh, Barkok für auf der 8. Barkok und, und, und So. Und So auf der 8. 8. Und dahinter hätten wir quasi rode ilsanker Chor. Nee, also... Hä? Als Sechser. Ja, du hast ja, also, du hast ja, du hast zwei Zehner. Also, du hast Russisch und Kamada. Dann hast du die zwei zentralen Mittelfeldspieler dahinter. Das sind meistens Rot und Chor oder Rot und Ilsanker, Rot und So, Barkok und so bla, bla. Du hast halt für die Position mehrere Spieler. Und mit Barkok hast du halt auch noch einen. Wenn, wenn wirklich Not am Mann ist, kann er vielleicht auch, äh, links außen spielen. Meine Güte. Gucken. Also, langsam ist Barkok jetzt nicht, finde ich. Nee, das nicht. Ne. Das heißt aber, wir haben für rechts immer noch keinen. Genau, eigentlich, Patricia, für rechts muss immer noch das jemand Gefühl, Neues machen, ja oder? <lacht> nicht, nicht, nicht. Naja, halt nicht so richtig, ne? also Kostic ist ja, wie gesagt, variabel einsetzbar, bei Groningen hm. hat er auf den Außen gespielt, ich glaube sogar ausschließlich, links und rechts, hm. ist halt wohl nicht so schnell, ne, deswegen ist das vielleicht nicht das, was wir suchen, weil das ja wirklich so ein kostic like spieler ist, der da wirklich von hinten bis vorne ackern kann, ähm, ja, deswegen, weiß nicht außen immer noch so ein bisschen Problemstelle, würde ich sagen. Ich bin aber schon mal froh, dass äh, ja so ein einigermaßen variabler Spieler geholt wurde, auch wenn ich glaube, dass Rustic auch vielleicht nicht sofort eine Hilfe ist. Also, vielleicht so eher so ein Joker-Spieler perspektivisch gesehen, weil ähm, ich meine, der hat jetzt gerade den Sprung aus Holland gemacht, muss man genauso wie bei Ache gucken wie nah der jetzt schon am Leistungsniveau der Mannschaft ist und wie schnell er weiterhelfen kann. Ja, da hat die Eintracht ja äh, relativ lange verhandelt. Ne? Irgendwie zwar zwischenzeitlich waren zwei Millionen irgendwie ähm, gerüchtet, die Groningen haben wollte. Jetzt sind sie bei einer gelandet, finde ich, für den äh, Marktwert, den er bei ihm veranstaltet wird, auf jeden Fall echt okay. Ja, aber Basti, denkst du, er könnte sofort eine Option werden oder müssen wir da auch einfach erstmal abwarten? Ja, ich glaube, da sollten wir ein bisschen abwarten. Äh... Klar kann das klappen, aber ich glaube, dass das jemand ist, der ja ein bisschen braucht. So holländische Liga, deutsche Liga, neues Team, bla bla bla. Ja. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie in den nächsten zwei, drei Spielen schon in der Startelf steht. Also gehe ich nicht von aus und hoffe weiterhin, ich bleib dabei, ich hoffe weiterhin, dass der einfach halt jemanden kauft, der eben direkt in die Startelf kommen könnte. Ja. Das ist ja nicht, also machen wir uns nichts vor. Das war vielleicht jetzt eine zähe Verhandlung und wir hat sich zwischen Köln und Frankfurt entschieden, bla bla. Ja. Aber das ist nicht der Transfer, der irgendein Getränkeautomat umstößt, der gerade am wackeln ist. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht der, weiß ich, wie soll man das, sagen? das ist nicht dieser Butterfly-Effekt-Transfer, sondern das ist einfach für die Breite, dass man aufgestellt ist, falls Kamada mal in ein Loch fällt oder so oder so, oder dass man guckt, dass man vielleicht, falls Kamala nächsten Sommer schon gehen will, äh, dass man einen Ersatz irgendwie sich ranzüchtet. Aber ich glaube nicht, dass das der Spieler ist, wo man sagt, okay, da sehe ich zum Beispiel Zuber noch vor ihm, muss ich sagen. Stimmt, der, haben wir auch noch, der kann ja auch noch theoretisch in der Mitte spielen, wenn links und rechts besetzt ist. Ja, ist dann eigentlich, auf der einen Seite finde ich es gut, dass man den Spieler verpflichtet, weil ich doch auch glaube, dass da noch ein bisschen Potenzial drinsteckt. steckt. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch irgendwie so ein bisschen ernüchternd, dass wir nach wie vor für diese Außenbahn, mit der wir ja aktuell sehr viel spielen, nichts haben. Ja, ich glaube, vielleicht ist es aber auch genau eine Taktik gerade. ne? Also ich meine, natürlich versuche ich mir das jetzt ein bisschen positiv zu reden. Sorry, wenn ich jetzt ein paar Tage vor Schluss des Transferfensters, bevor ich in kollektiven Wahn verfalle, jetzt erstmal die die positive Keule rausholen und hoffe, naja, vielleicht ist es aber auch bei Bobic jetzt auch, der, der hat das so geplant, weil der jetzt erstmal jetzt erstmal die Gemüter beruhigen, jetzt ist erstmal einer gekommen und jetzt gucken wir mal, wie, was der Markt noch so hergibt. Ich kann mir nämlich auch tatsächlich vorstellen, dass kurz vor knapp, kurz vor Ende des Transferfensters hier noch einiges ins Rollen kommt und es gibt es gibt immer noch sehr, sehr viele Spieler, die vielleicht nicht bei ihrem Verein angekommen sind, den sie ganz gerne hätten, die vielleicht auch gar keine Einsatzzeit bekommen. Ich kann mir wieder vorstellen, dass Bobic erneut ein Transfermarktgewinner werden will, kurz vor dem Fenster. Und dann ja, fällt vielleicht hat ja für uns wieder eine ab. Ein paar Tage, also bis ja. Montag, was 18 oder 19 Uhr? Ich glaube, 18 Uhr. Ne? Ach, 18 Uhr, glaube ich, ja. Mhm. Genau. Also bis Live dahin bei Fußball 2000. Hat man ja noch äh, die, die Möglichkeit, da Spieler zu verpflichten. Und nachdem ja jetzt auch äh, diese eine Ratenzahlung von, äh, von West Ham für Haller eingegangen ist, auf die man ja irgendwie ewig lange gewartet hat und man ja jetzt auch schon irgendwie drüber spekuliert ähm, oder zumindest gerüchtet wurde, dass diese letzte ähm, Tranche, die da noch aussteht, jetzt von irgendeinem, weiß ich nicht, Investorenhändler irgendwie aufgekauft werden soll. Also man hätte wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Geld in der Kasse, um auch ähm, da jetzt nochmal zuzuschlagen das glaube ich ja, ehrlich gesagt nicht die, ja die zahlen doch selbst Raten mit diesen raten ab oder war das nicht so dass wir selbst noch zahlungen ausstehen haben die wir halt durch diese raten die wir einnehmen ja damit finanzieren ich glaube nicht dass das so wirklich jetzt in unsere transferkasse fließt glaub und hoffe aber trotzdem dass noch was passiert also ja ich glaub, auch bei genau. silver jetzt also silver haben wir jetzt hat ist auch nicht durchgesickert bis dann am äh, Redline, Deadline, Redline Day. <lacht> plötzlich stand er halt vor der Tür und dann sind diese Bilder durchgesickert, wo er das Eintracht-Trikot anhat und wir dachten uns, was geht denn jetzt Aber Ist das jetzt ein Tausch mit Rebic? Und ja. das war auch ganz plötzlich und ganz spontan und Silva ist auch ein Name, wo wir uns dann dachten, okay, den kennt man und krass, also ja, war halt, hat das ein bisschen gedämpft, weil halt Rebic gegangen ist, aber. Ja. Nichtsdestotrotz war das ein krasser Transfer am letzten Tag, also da kann noch was passieren und ich hoffe es auch, also ich rede es mir ein zumindest, ich kann mich ja immer noch beschweren, wenn es dann nicht geklappt hat. Ja, das werden, das werden wir auch tun, wenn das nicht klappt, uns da beschweren, aber sowas von. Ich glaube, diese Haller-Millionen sind auch völlig übertrieben die ganze Zeit besprochen worden. Also ich glaube nicht, dass die Eintracht wirklich Angst hatte, dass das nicht kommt. Das ist halt wie wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn du jemanden dreimal fragen musst, ob er dir endlich das Geld überweist. Aber du trotzdem damit rechnet, dass du es hast. Ich glaube, dass das jetzt kommt. Damit haben die gerechnet. Und das ist auch, wie Patrick gesagt, das ist schon verplant. Ich glaube, das macht, spielt gar keine Rolle, äh, diese Transferkasse. Ich glaube, die Kasse ist weiterhin leer. Aber du kannst ja eine leere Kasse auch wieder füllen. Hast ja zum Beispiel getan mit dem Patientia Deal. Wenn du darauf spekulierst, dass das eben nicht absteigt oder 10,5 10 Millionen Euro abgreifst, das Gehalt von ihm gespart hast. Ähm ich bin der Meinung, dass wenn irgendwas attraktiv ist, und wir reden hier wahrscheinlich tatsächlich auch nur über eine Laie, dann kriegen wir das hin. Also weil, weil, weil das Gehaltsbudget, wer weiß was mit Williams ist und so weiter und so weiter, also... Da kommt noch mal Bewegung rein. Marvin hat gesagt, das ist jetzt noch eine Woche und diese Woche bleibe ich auch positiv. Meine Güte, wir haben vier Punkte. Ich rechne gerade fest damit, dass noch was passiert. Deswegen bin ich einigermaßen entspannt. Das Gerüst der Mannschaft steht. Wir haben es jetzt oft schon gesagt, da müssen nur ein, zwei Stellschrauben gedreht werden. Jetzt mit Kostic vielleicht wirklich zwei, weil er verletzt ist. Aber ansonsten ist das kein Drama. Also es ist nicht so, dass wir denken, Alter, wie wollen wir denn mit dem Bratwurststurm in die Saison? Alter, wie wollen wir denn mit dieser Bratwurstabwehr, Bratwursttorwart, Bratwurstmittelfeld? Also... Das sind schon, das ist schon okay. Und wenn, was wir jetzt hier wollen, noch ist zwar wichtig, aber es ist nicht elementar. Selbst wenn es halt jetzt wirklich gar nichts mehr ist, natürlich reg ich mich dann auf. Aber dann die Eintracht auch nicht ab. Dann ich die auch mich nicht ab. An diese Worte am Montag, wenn um 18:02 Uhr der Hammer fällt und wir haben überhaupt keinen mehr geholt, haben noch einen. Da sage ich ja, gegeben. da, da werde ich mich, da werde ich mich nicht freuen, auf jeden Fall. Also da, da, da, bin da ist der selbst der aus, ne? dann ist der Zen vielleicht aus, aber nicht komplett aus, weil die Eintracht wird trotzdem nicht absteigen. Da kannst du dich halt darauf einstellen, dass der Eintracht 10. wird so. Ja, und tatsächlich ist es ja so, ich meine, du sprichst immer wieder an, ich glaube, man kann das auch nochmal festhalten, dadurch, dass die letzten Tage auch, ich will mal sagen, Verhalten äh, ein bisschen merkwürdig verlaufen sind, aber eher merkwürdig positiv, habe ich jetzt ein merkwürdig sicheres Gefühl, um dieses Wort nochmal zu benutzen, dass Leute wie Trapp bleiben, wir werden gleich ja über die Toyota-Position nochmal sprechen, dass ein Hinteregger, vielleicht, also wahrscheinlich sogar wirklich bleibt, dass ähm, kostet durch die Verletzung jetzt auch eher hier gehalten wird, bevor er dann nochmal irgendwo hingeht. Das heißt, also die, wenn das Transferfenster schließt, haben wir einen Großteil unserer Stammkräfte, unserer Säulen, auch mit Sebastian Rode, der jetzt schon erstaunlich lange fit ist, ähm, haben wir die sicher. Und das ist eine Basis, mit der du als Bundesliga ist halt auch auf gar keinen Fall absteigen solltest. Und das ist halt nicht, also ich meine, natürlich, das ist ja dieser, das ist ja dieses, wie soll ich sagen, das Erste, an das ich immer denke. Ne? Das Erste, an das ich immer denke, okay, komm, lass uns möglichst schnell möglichst viele Punkte holen, damit wir nie was mit unten zu tun haben. Und das sieht ja jetzt schon ganz gut aus. Natürlich müssen wir uns perspektivisch über die eine oder andere Stellschraube dann Gedanken machen. Abraham geht er ja dann tatsächlich im Winter. Gibt es bis dahin schon einen Ersatz mit Ev Avon der wieder so fit ist, dass er dann wirklich da reinstechen kann, passiert, brauchen wir da trotzdem vielleicht noch irgendjemanden? Es gibt diese. Option, aber trotzdem ist es ja am Ende ein, ganz, ein ziemlich ordentlicher Kader. Das ist vollkommen korrekt. Ja, dann haben wir noch dieses Thema Renault hier auf der Liste stehen, der ja heute nicht beim Training dabei war, sondern freigestellt war für äh, Gespräche. Gerüchtet wird äh, mal wieder Schalke. Nachdem die ja Pacienz ja schon haben, jetzt Renault und dann überschlagen sich dann tatsächlich so ein bisschen die Gerüchte von Laie über Tausch gegen Schubert. Ist da irgendwie alles dabei? Was ist denn so eure Meinung dazu? Patricia? Okay, ähm, also ich habe ehrlich gesagt ein gutes Gefühl dabei, weil du einen jungen Spieler für einen älteren quasi bekommst. Ähm, also wenn das jetzt wirklich im Tausch ist dann. Mhm. Ähm, du tauschst einen unzufriedenen Spieler gegen einen Spieler, der bei uns ja scheinbar seine Chance irgendwie eine Chance sieht oder eine Chance auf Weiterentwicklung sieht. Dass er hinter Trapp landen wird, ist glaube ich klar. Ist auch, wenn Renault jetzt in den Jahren nicht vorbeikam, wird kein neuer, junger Spieler sofort vor Trapp stehen. Und ähm, ich glaube auch, dass Renault langsam halt, er verdient es, woanders zu spielen, weil er halt einfach zu gut ist, um einfach nur auf der Bank zu sitzen. Und ich glaube, er ist auch mittlerweile frustriert. Also er hat ja auch schon im, ich glaube, es war FAZ-Interview angedeutet, dass er ja, trotz guten Trainingsleistungen sowieso nicht an Trapp vorbeikommen wird und ihm das jetzt klar ist und dass er da auch so ein bisschen angefressen ist. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Beste, dass man da einfach eine Lösung für ihn findet. Und dann ist, glaube ich, Schubert auch eine gute Lösung für uns. Das ist ein junger Spieler, der in der zweiten Liga auf jeden Fall gut gespielt hat, auch bei Schalke anfangs nicht schlecht war. Ich meine, die haben schon, als Nübel zu Bayern gegangen ist, gesagt, ach ja, wir haben eh Schubert, das ist viel krasser als Nübel. Soweit würde ich jetzt erstmal nicht gehen, aber ähm, er hat ordentliche Spiele für Schalke gemacht, bis dann der ganze Absturz kam, da würde ich ihm jetzt auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, dass er nicht mehr gut performt hat. Ich meine, bei Schalke hat halt niemand gut performt. Von daher sehe ich das eigentlich als eine Chance für beide Torhüter und für uns dann auch einen ganz guten Deal. Ja, ja also ich kann da leider hier? nicht viel Neues dazu machen, weil okay. ich, ich bin ein bisschen verwundert, muss ich sagen. In ich bin verwundert, dass es jetzt Leute gibt, die nicht verstehen, dass Ron uns verlässt, weil ich dachte, das ist ja. uns seit einem Jahr klar. Ja. Ja. Also, auch wenn Corona jetzt nicht gekommen wäre, wer hat denn wirklich zu Hause gesessen und gedacht, ja, der, Röner, der wird jetzt hier auf die Nummer zwei? Es gab doch immer diese Diskussion, ja. dass er dasselbe auch gar nicht will. Und wir hatten vor einem Jahr schon diese G Geschichte, äh, dass er sagt, äh, das dauert nicht mal. Wer hat denn gedacht, dass der sich jetzt hier ohne Zumur noch ein Jahr auf die Bank setzt? Also, Klar hätte das passieren können, weil wegen Corona vielleicht sich die eine oder andere Option irgendwie zerschlagen hat. Keine Ahnung, kann sein. Aber wenn es so eine gibt, das ist Win-Win einfach. Also Renault kriegt einen Platz, wo er Nummer 1 werden kann. Äh, in einem Verein, der größer ist, als er momentan dasteht. Also es das wäre auch für ihn ganz gut. Und wir kriegen ein Tor, wie Patrice schon gesagt hat. Der hat vielleicht eine kleine Delle gehabt. Aber ganz im Ernst, du kannst doch nicht seriös jemanden bewerten, der in dieses Chaos auf Schalke hineingeraten ist, so. Ich glaube, wenn du dieses Torwarttalent, was es wirklich ist, und das sagen ja auch Schalker, ähm, dass das wirklich ein großes Talent ist, ähm, wenn du den hier in Ruhe dir ausbilden kannst, in der Zeit, wo Trapp hier noch ist, und er von Trapp vielleicht was lernen kann, was Präsenz betrifft und so weiter und so weiter. Gerade was vielleicht Strafraumbeherrschung äh, betrifft, da hat Schubert meiner Meinung nach so ein bisschen Nachholbedarf noch, aber das kannst du ja dann lernen, ein bisschen. Vielleicht hast du dann tatsächlich in, mit diesem kleinen Move dir den Nachfolger von Trapp geholt, weil... Äh, zumindest die Option besteht. Natürlich kann sein, dass er dass er das nicht bringt, aber... Meine Güte, äh, ich glaube nicht, dass... Du kannst, glaube ich, Schubert verkaufen, länger auf der Bank sitzen als Renno. Wenn du Schubert sagst, hey, du bist jetzt bei uns zwei Jahre die Nummer zwei, und dann bauen wir dich auf als Nummer neun, Nummer eins. Wenn du das jetzt Renno sagst, dann guckt er dich an und sagt, willst du mich verarschen, oder was? So, äh, ich warte jetzt doch nicht noch zwei Jahre. Äh, für mich ist das ein sehr geiler Move, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und das, da, da wollte ich nämlich gerade auch mal reingehen, weil ganz ehrlich, die Sache ist ja die, dass wir mit Markus Schubert einen Spieler haben, der alle U-Nationalmannschaften mitgemacht hat. Der hat überall auch dort gespielt. Das ist echt ein Spieler, der wirklich über viel, viel Potenzial, Ne, U17, U18, U19, U21 U 20 U -21 und dann auch sogar in der zweiten Liga ähm, auch eine richtig ordentliche Saison gespielt, dann in die Bundesliga reinkommt. Tatsächlich echt ein Spieler mit so viel Potenzial und ganz ehrlich, überlegen wir mal, wie lang oder wie oft das in der letzten Zeit geklappt hat, dass wir eine potenzielle Nummer zwei oder eine potenzielle Nummer eins aufgebaut haben über Jahre, das hat fast nie so wirklich richtig gut hingehauen und das war jetzt der erste Versuch mit einem Spieler, der so talentiert ist und ja, Trapp ist eigentlich, ich würde fast sagen, Trapp ist drei Jahre zu jung dafür, dass man sagen kann, okay, jetzt macht Trapp jetzt noch zwei Jahre und dann spielt Schubert, weil ne, mit 30 ist halt schwierig, aber keine Ahnung, vielleicht wird sich Trapp in einem Jahr oder in zwei Jahren vielleicht auch noch mal irgendwie verändern wollen, vielleicht gibt es ein schönes Angebot aus Dubai, äh, wo er mit wo fünf Millionen pro Jahr kassiert, wissen wir alles nicht. Aber wir haben in dieser Zeit diese Möglichkeit, dass Markus Schubert sich so weit heranspielt, ich glaube beispielsweise auch, dürfen wir das Trainingsetting der Frankfurter Eintracht hier nicht vernachlässigen, die ähm, von dem, was wir immer wieder so gespiegelt bekommen, mit dem Torwarttrainer Zimmermann extrem auch zufrieden sind, ich ich glaube, das ist ein sehr gutes Umfeld und ich glaube, da können alle wachsen. Und für mich ist total geil. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Deal eingetütet wird, weil ganz ehrlich, Brief und Siegel ist eine geile Nummer. Wenn wir Markus Schubert bekommen und dafür Renault abgeben, dem du überhaupt nichts nachsagen kannst, weil er ja. sich immer vorbildlich verhalten hat. Aber der muss jetzt seine Chance nehmen mit Roundabout 28, glaube ich, jetzt irgendwie zu spielen. Und ganz ehrlich, Schalke ist gerade ein extrem desaströser Verein. Ja. Fakt ist aber, wenn die mit ein bisschen Glück einen Trainer bekommen, der nicht Uwe Rappolder ist. <lacht> ja, oder was weiß ich. Ja, wenn sie wenn sie zum Beispiel, ich habe das jetzt heute im Internet gelesen, äh, Peter Neurohrer wurde ja irgendwie bei Transfers24 gerüchtet. Also Peter Neurohrer vielleicht, ja, äh, zu Schalke 04 kommen könnte. Dann hat Renault eine gute Chance, bei einem akzeptablen Verein zu spielen, stammt zu spielen in der Bundesliga und sich dann zu etablieren. Und dann kannst du sagen, das ist ein gestandener Bundesligaspieler, der immer die Anlagen hatte und dann auch in der Nationalmannschaft prädieren kann. Ich denke, das kann absolute win-win-Situation sein. Ja, sehe ich, auch so. also ich, ich sehe da wirklich nichts Schlechtes dran, weil Leute, man muss halt auch äh, bedenken, dass wir einfach auch nicht, mehr, klar könnte man, aber hat man nichts von, wenn du über den Kopf von Ronno hinweg entscheidest und ihn das verbaut, weil du ihn jetzt hier halten willst. Das, ich, also ich muss sagen, mich hat die Diskussion wirklich verwundert, dass es das überhaupt eine ist, zu denken, ja, oh, Ronno geht, auch oh, nee. so Also, das war für uns, glaube ich, alle klar als irgendwie rausgesickert ist beziehungsweise die Hoffnung sich etabliert hat, dass Trapp bleibt, war es klar, dass der sich nicht noch ein Jahr hinter Trapp setzt. Ich meine, überlegt euch, wie Renault hierher gekommen ist. Allein, dass er es so lange ausgehalten hat, finde ich wohl bewundernswert. Ich wollte gerade sagen, wir ja. haben doch da Demo kommt jemand zu dir und sagt, du bist mein neuer Nummer eins und dann sagst du, das ist eigentlich ein assi move von Eintracht gewesen. Ja. So, ich wollte gerade sagen, das haben das wir doch damals schon besprochen, als Renault kam und dann zwei Wochen später dann diese diese Trapp äh, Laie da war, wo wir schon gesagt haben, wenn Trapp bleibt, dann ist Renault aber in der Sekunde auch direkt wieder weg. Also, dass der überhaupt die zwei Jahre hier abgesessen Eben. hat, das war das ja damals ja schon mehr als diskussionswürdig. Ein drittes Jahr könnte für ihn halt auch tödlich sein, weil dann kriegt er nämlich dieses Label-Ersatztor. Ich meine, es gibt, äh, ja. es gibt tatsächlich auch Ersatztor- Hüter. Das ist nicht der Anspruch von Renault und er will ja auch nach wie vor noch in der Nationalmannschaft äh, sich da sein Pöstchen sichern. Also von daher ist es doch vollkommen klar, dass er diese Spielpraxis haben will. Ja, also, wie gesagt, ich, ja, liebe Freunde ich, da draußen, wir können euch leider keine konträren Meinungen bieten. Wir sind alle vier, glaube ich, auf der Sache. Aber ich finde es doch geil, ganz ehrlich. Das ist doch ein geiles Gerücht. Ich habe echt Hoffnung, dass es das klappt. Ich habe, wir haben ja unser, äh, unseren, äh, äh, Chat und da ist ja Captain Lossy Grüße an dieser Stelle ja auch schon Feuer und Flammen und hofft, dass das passiert. Ich schließe mich dem Lossi-Train an und sage auch, Markus Schubert for the win sollte als zweiter Tor wieder herkommen und dann werden wir, uns überhaupt, wir haben dann aber auch auf Jahre hinweg, <lacht> das hört sich schon an, <lacht> auf Jahre hinweg, haben wir kein Torhüterproblem. Ist doch geil. Einfach mal nehmen. Also wirklich, muss man jetzt nochmal abschließend sagen, äh, ich glaube, wir hatten schon wirklich wesentlich schlechtere Ersatztorhüter. Ich würde fast schon sagen, <lacht> dass Schubert ja. in gewissen Zeiten sogar die Nummer eins gewesen wäre. Also von daher, Leute. Ja. Diese Hoffen wir, dass das passiert. Ja, finde ich auch. <lacht> Ja, also wird nochmal spannend. Jetzt äh, Transferfenster noch offen bis Montag. Ihr habt gesagt, ihr macht am Montag wieder ähm, das traditionelle Fußball 2000 Redline Day Live Event, ne? Yes, jedenfalls. jeden Fall. Yes. Dann ist auch klar, was das Pflichtprogramm für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen ist, Montag live einschalten in diesem, in diesem Internet und den Jungs zu gucken, wie sie sich über Transfers freuen oder nicht stattgefundene Transfers aufregen Eintrag, und wir reden dann am Dienstag wieder drüber. Wenn die Alltag zuhört, lieber jemanden verpflichten, ansonsten sind wir eineinhalb Stunden gefrustet und wissen dann auch nicht mehr, was so jetzt eigentlich so Sache ist. aus. wir setzen das diesmal aus und gucken, ja. wer den längeren Atem hat. So, so ein Sitzstreik quasi. Ja, weil, nein, weil letztes Mal haben die ja wirklich tatsächlich äh, einfach so zwei Stunden gewartet, äh, bis wir weg waren. Ja. Ähm, haben das dann verkündet und wenn wir einfach so lange draufbleiben, ja. dann ist es, ich meine, die Eintracht wird, oder die Eintracht lässt den dann extra das erste Spiel nicht spielen, damit sie wieder den rumstehen. Platzen, oder sowas. Ja. <lacht> lässt extra den Transfer platzen, weil ihr ansonsten live berichten würdet. Das wäre natürlich auch nochmal ein ja, eine komm, ganz fiese also, Nummer. Ich ja, wie gesagt, Marvin hat es gesagt, ich lasse mich gerne daran messen, wie meine Stimmung dann sein wird, aber heute gehe ich noch davon aus, dass die Adresse safe noch mindestens einholt. Sehr schön. Dann äh, schauen wir doch mal, was da noch tatsächlich dann passieren wird und für welche Positionen die Eintracht noch Spieler verpflichtet. Was äh, schon passiert, bevor wir hier über den äh, Redline-Day sprechen, ist natürlich das Spiel gegen Hoffenheim. Das steht nämlich schon am Samstag an, um 15.30 Uhr und da bin ich ehrlicherweise nicht ganz so entspannt, weil Hoffenheim gerade eben irgendwie absolut im Höhenflug ist. Ähm Gut, beim ersten Spiel gegen Köln kann man erstmal sagen, hatten sie vielleicht auch ein bisschen Glück am Ende, dass sie dann da die drei Punkte noch mitnehmen. Jetzt am Sonntag haben sie 4-1 die Bayern äh, da die, die, die, weggeschossen. Dieser Kramaric hat in den drei Pflichtspielen, die dieses Saison waren, also zweimal Bundesliga und einmal Pokal, schon sieben Buden gemacht. Da habe ich richtig Schiss vor dem Kerl. Hey, ach, ja, natürlich ist ein guter Spieler. Aber wir brauchen jetzt nur, weil der jetzt mal. Also ja, der ist ein guter Spieler, aber das ist auch schon die ganzen Jahre. Und er spielt trotzdem immer noch bei Hoffenheim. Was sagt er ja, was okay. über diesen Spieler? <lacht> also, also, so gut kann er nicht sein. Nein, ich weiß, dass es ein starker Spieler ist. Aber ganz ehrlich, für mich ist tatsächlich auch das Spiel gegen die Bayern irgendwie so ein bisschen ein Freak-Spiel gewesen. Wir dürfen auch nicht aus, aus, aus, äh, aus der Nacht Acht, meinte ich. Aus Ihr wisst, was ich meine. Also wir dürfen äh, nicht aus dem betrachten Winkel. Oh, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Naja, auch jetzt mal, Außer Acht. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die Bayern ähm, am, unter der Woche 120 Minuten gegen starken Gegner gespielt haben. Das ist natürlich schon strange, dass die dann relativ früh wieder fertig sind gegen Hoffenheimer, die aber auch sehr, sehr gut gespielt haben. Trotzdem glaube ich, das ist keine Blaupause dafür, dass äh, wir auch untergehen werden. Wirklich nicht. Ich finde auch. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe auch ein bisschen Angst einfach, dass... Ähm wir unkonzentriert spielen, weil wenn wir Fehler machen, dann äh, glaube ich so einfach so leichte Fehler im Mittelfeld, das nutzen die halt aus, die sind temporeich, die haben Kramaric, wie gesagt, der ist gerade richtig am Abgehen, also es ist sowieso schon ein guter Spieler, aber momentan äh, läuft halt einfach für ihn willst es aber jetzt auch nicht überbewerten, halt dieses eine Spiel gegen Bayern jetzt, weil gegen Köln haben die auch gestruggelt und ähm, gegen Bayern, ja okay, wir kennen das auch. Wir haben auch ein krasses Spiel gegen Bayern gespielt und was danach kam, wissen wir auch alle. Also es hat jetzt nicht zu heißen, dass die die komplette Liga auseinandernehmen. Die sind halt gerade, die kommen jetzt im Hype hierher, die sind wahrscheinlich auch recht selbstbewusst nach so einem Sieg, was ihnen ja auch zusteht, die haben es gut gemacht. Was mich wundert, ist, dass Bayern sich absolut gar nicht auf den Gegner im Spiel eingestellt hat. Also du kannst ja immer noch umstellen, du kannst reagieren. Überhaupt nicht. Die haben sich wirklich überrennen lassen. Ja, dann ist es halt, dann geht das Spiel halt mal so aus. Hoffenheim hat das gut gemacht. Respekt. Aber es ist halt ein neues Spiel und wir sind jetzt auch, wir sind keine Gurkentruppe. Also die kommen jetzt nicht hierher und spielen uns direkt her. Hoffe ich zumindest. Deswegen... Ja, schwieriges Spiel, aber es ist auf keinen Fall jetzt schon, dass man vor Angst erstarren müsste, finde ich. Ja, für mich ist es einer dieser Spiele, worauf ich die ganzen Jahre gewartet habe, dass mal so eine Corona-Pause ist und das ein Corona-Scheiß und Teilzuschauer und dann spielst du daheim gegen Hoffenheim. Ja, gute Nacht, alle das, so <lacht> die, das sind so diese nervigen Spiele, weil die ja dann, wie es schon sagt, die sind ja teilweise dann auch ganz gut, aber irgendwie da kommt irgendwie nicht so ein Vibe auf muss ich sagen und jetzt sowieso nicht. Ich meine, ist sowieso schon schwer, sich irgendwie diese Spieler rein zu emotionalisieren und dann kommt Hoffenheim. dann ist es erst recht so. Das Einzige, wo ich das finden kann, der Teilaspekt ist tatsächlich, dass wir ein geiles Punktekonto haben können, wenn wir das Spiel gewinnen. Weil Hoffenheim wird auch sagen, wenn es einen Hoffenheim- Podcast gäbe, ich weiß gar nicht genau, wenn die jetzt darüber sprechen, würden, würden die auch sagen, oh, da hat es gut gemacht, die haben silver Dost, bla, bla. So aus der Sicht die, die, die müssen auch Respekt vor der Eintracht haben. Also es ist nicht so, dass, dass Hoffenheim als Favorit herfährt, sondern das ist ein 50-50-Ding von zwei Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind. Du kannst es vergleichen. Die haben gegen Köln, haben die ähnliche Probleme gehabt, wie wir gegen Bielefeld, nur die haben halt das Tor noch da gemacht ganz am Ende. Ähm, das heißt, das ist eine 50-50-Nummer ähm, und kann natürlich ganz früh in der Saison schon mal ein bisschen entscheiden, wohin so dieser Frühstart-Start wieder zu bewerten ist, weil wenn die Eintracht hier punktet, selbst wenn es nur einfach ist, ist immer noch positiv. also Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Ergebnisse, die eintreten können. Und die Eintritt hat eine 66666 Chance, dass sie einen positiven Saisonstart hat. Und das ist das einzige Positive, was ich daraus ziehe. Aber ansonsten ist es für mich ein Spiel, was einfach nur vorbeigehen soll. So also, ein Spiel zu Hause in Hoffenheim äh, äh, interessiert keinen Mensch. Ich hoffe nur nicht, dass irgendwie acht Millionen Artikel geschrieben werden und Fernsehberichte gemacht werden, die uns irgendwie einen mit ausgerechnet Ganschinovic erzählen wollen. Oh Gott, ey. darauf hoffe ich ja gar keinen Ach, An die Nummer oh habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Ja, das, ich, das will ich auch eigentlich sofort wieder vergessen. Ja, Überhaupt okay, nicht, dass wir darüber, das, dass das wir darüber nachdenken. <lacht> <lacht> dass, wir, dass wir darüber nachdenken, dass der dann auch gegen uns trifft. Nee, nee, nee, der soll mal maximal mal 11 Meter verschießen oder so, ja, oder irgendwie über den Ball fallen, der kann dann die nächsten Spiele treffen. Nee, das will ich nicht. Aber du hast ja gesagt, also Hoffenheim ist natürlich ein bisschen ein unattraktiver Gegner, aber mit einem Punkt wären wir schon mega gut dabei. Ja, da bist du bist richtig gut im Flow, dann hast du dann Köln, da kann kannst du auch noch mal was holen und dann muss man sehen wie es gegen die Bayern läuft aber jetzt irgendwie mindestens ein bis drei Punkte gegen Hoffenheim holen ja natürlich ist Hoffenheim ein starker Gegner das wissen die wissen wir wissen die auch Fakt ist, aber auch Sebastian Höhnes muss jetzt kein absoluter Wundertrainer sein, ja. Und nur weil der Nachname Höhnes ist, brauche ich jetzt auch nicht demütig vor den Boden kriechen und die drei Punkte kampflos abgeben. Das wird bei der Frankfurter Eintracht nicht der Fall sein. Und ich glaube, dass, ich bin nur gespannt auf die Aufstellung, weil da kann ich mir aktuell noch nicht hundertprozentig einen Reim drauf machen. Ich glaube aber, dass die Eintracht so in dieser Art und Weise wie in Berlin, wenn die so spielen, dass da auf jeden Fall auch was geht. Unsere Aufstellung oder deren Aufstellung? Ich bin auf unsere gespannt. Okay. Die müssen sich auch wahrscheinlich, also mindestens mal auf der Innenverteidigerposition, muss Hoffenheim auch nochmal ein bisschen sich was anderes überlegen lassen, nachdem ähm, Bicacic ja beim Spiel gegen die Bayern ausgewechselt wurde, haben sie jetzt vorhin bestätigt, dass er auch wegen Innenbandriss und Meniskusriss auch mehrere Wochen ausfällt, also die müssen auch nochmal ein bisschen umbasteln. Mhm, Aber dann ja. hast du schon mal unsere Aufstellung angesprochen. Lass uns doch mal da den äh, Blick drauf werfen. Mit welcher Aufstellung würdest du denn in dieses Spiel reingehen, Marvin? Ja, ich würde auf jeden Fall. <lacht> Tor. Frederik Godo. Die neue Nummer 1 im Tor der Frankfurter Eintracht. Ja, auf jeden Fall. Nee, gut. Klar, ich würde hinten, ehrlich gesagt, wenig Experimente machen, wenn alles wieder so laufen kann. Ähm, da, da, da würde ich definitiv einfach ganz relaxed natürlich mit äh, trap hinten ähm, ja. am Start sein. Und dann würde ich auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, würde da gar nicht viel ändern. Ne? Ich würde auch, auch jetzt hier wieder sagen, dass wir mit Hasebe, Abraham und Hinteregger agieren. Ich würde auch auf jeden Fall Rode reinstellen. Die Frage ist halt, was mache ich? Ne? Mache ich bringe ich in oder nehme, nehme ich vielleicht Core. Ehrlich gesagt, gibt es wenig Gründe zu sagen, dass Core jetzt, ich meine, auch wenn ich den, das ist ja mein neuer Lieblingsspiel, <lacht> aber äh, Ilsanke hat es gut gemacht. So, ne? Warum, also man muss mir Begründ, Begründungen liefern, warum ich ihn jetzt rausnehmen sollte und das fehlt mir tatsächlich. Ja, ist äh, schwierig tatsächlich. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Chor da den Vorteil bekommt, um eben diesem Kramaric auf den Füßen zu stehen und dem möglichst früh da mal einen auf den Fuß zu treten. Das kann Ilzanka nicht. Das kann <lacht> also. Ilzanka schon, aber ich glaube, dass das bei Chor nochmal anders ist. Ich weiß nicht, dadurch, dass Hoffenheim so gut ist, sehe ich eher die Aufstellung, die in Berlin war. Natürlich ohne Kostic, aber die am Ende dann auf dem Feld stand mit äh, Zuba für Kostic. Äh, ja, aber ich sehe also seh zum Beispiel keinen Grund, Tori rauszunehmen. So. Äh, nee. Wenn du halt eine Mannschaft hast, wo du sagst, okay, die sind aktuell jetzt äh, im Flow, äh, betrachtest halt genauso wie so ein Spiel gegen Hertha. Also ich glaube, die Aufstellung könnte ähnlich sein. Dann kannst du immer noch reagieren. Es geht jetzt auch ein bisschen darum zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Mannschaft, die spielt sich jetzt ein, die müssen fit sein, wir haben keine Doppelbelastung, die uns irgendwie am Horizont bevorsteht. Also warum sollen die nicht durchziehen? Also zumindest das Stamm. Und dann hast du halt diese Kleinigkeiten. Du musst jetzt halt Kostic ersetzen, aber ich rechne jetzt nicht damit, dass wir hier äh, drei, vier Wechsel sehen. Also warum nee, da, Dafür ist Hütter ja auch nicht der Typ. Also wenn, dann hast du vielleicht maximal einen und das wäre tatsächlich dann die Frage, wer spielt neben Rode, aber ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, wird es relativ gleich sein, was die Elf angeht. Wer weiß, vielleicht spielt Gibril endlich mal wieder. Ja, liebe Grüße, an mich. Aha, ja, jetzt hast du, jetzt hast du jemanden <lacht> reingebracht, ne? ist ja so, so ein bisschen dein äh, Player-to-go vielleicht in diese Saison, ja. Player also to ich watch. Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich glaube, ne, also wir sind also safe damit, dass wir sagen, ähm, Insanka vielleicht halt doch drin lassen und Touré auch. Patricia, willst du das auch so sagen? Tu ja. Touré drin lassen? Also, mhm. Ja, klar. Also Touré auf jeden Fall, ja. Okay. Und dann halt äh, auf der linken Seite Zuba. Kamada auch wieder spielen lassen und dann äh, Silva und Dost. Da, für Kamada mhm. hättest du jetzt keine wirkliche Alternative, sei denn, du willst halt ja wirklich einen Barcock bringen, für einen Rustic wird es zu früh kommen. Ich Grund. Mhm. Also von daher, da vorne an den dreien Silver Dost, Kamada jetzt irgendwas zu drehen, da hast du eigentlich keine Notwendigkeit an der Stelle. Also insofern, ich glaube, da passiert dann da, da gar nichts und dann müssen wir mal sehen. Also ich glaube es trotzdem, dass da einfach, wie gesagt, was möglich ist. Ich bin mal gespannt, jetzt hab, wurde ich gerade ein wenig verunsichert, weil jetzt offenbar die N Meldung reinkommt, dass äh, Herr Baum tatsächlich der neue Trainer werden könnte bei Schalke 04. Also ich weiß nicht, ob er der Aufgabe gewachsen ist, um es mal so zu sagen. Manuel Baum oder Gramozes habe ich jetzt, oder ist Baum eher der Favorit? Also ich hatte ich hatte jetzt gelesen, dass es Manuel Baum ist, aber ist ja noch nichts fix. Gramozes wäre wär natürlich eine ganz gute Kiste, also ich glaube, es ist kein schlechter Trainer. Bei Manuel Baum bin ich immer noch nicht überzeugt und äh, Hinti ja auch nicht, also insofern sind wir schon zwei. <lacht> also ich habe auch ehrlich, von Bommel gelesen. Also. Oha, du, ne? aber ganz ehrlich, wenn Schalke jetzt Manuel Baum holt, dann frage ich mich wirklich, aber, da wäre ich gerne mal bei so einer Besprechung dabei. So zu denken, ah, guck mal hier, das läuft alles nicht. Und wirklich, wie Katastrophenstimmung Und da hakt und da hakt. Dass sich da einer hinsetzt und sagt, was was mir jetzt mache, liebe Freunde. Aufbruchstimmung, wir holen Manuel Baum. Was ist das denn, Alter? <lacht> Also, das ist für mich, die Maßnahme ist nicht der Situation angemessen, muss ich sagen. Manuel Baum kannst du holen, wenn du denkst, mir ist es egal, ob ich zwölfter oder 15. werde. Aber Schalke, dass die, eigentlich geben die ja damit zu, dass die sich innerhalb kürzester Zeit aufs Niveau von Augsburg runtergeballert haben, was schon Richtig. krass ist. Ja. Das ist schon eine Ansage, auch von Schalke. Zu denken, wir fischen jetzt in diesen Gewässern. Vielleicht haben die auch echt kein Cash mehr, keine Ahnung, aber. Also jo. ganz ehrlich, Ma, also ganz ehrlich, Manuel Baum, den, das also der strahlt, der nervt mich. Auch jetzt, ich weiß, wenn ich jetzt. Ja, nur der hörte, der das ist das ist der einzige, was, an, was man. Sein, sein ja? Burberry-Schal, Alter. Das ist das Einzige, was er mitbringt, dachte ich. Diese, grad, ne? Diesen duffelcoat burberry schal und dann, also so, keine Ahnung. Das ist wie halt. Er ja, weiß, keine Ahnung. Seine Mutter kleidet ihn heute noch ein. Hat aber gesagt, naja, du hast schon ein bisschen mehr Geld, da können wir uns mal was teurer machen. können wir uns hier. Kaufen, mit, du hast es geschafft, wie können dir den Burberry-Schal kaufen? <lacht> <lacht> ich bin stolz auf dich, mein Kleiner. Ich habe die schon rausgelegt. <lacht> ja, also keine Ahnung. Das ist für mich ein absoluter Nicht-Trainer. Und ich ganz ehrlich, das ist auch, das ist auch genau das Falsche, was Schalke jetzt braucht. Bitte? Nee, ich habe nur ein bisschen gesungen. Also alles klar. <lacht> Weil ich glaube, das ist genau das Falsche, was Schalke gerade braucht. Weil du brauchst irgendwie jemanden, der mal wieder was darstellt. Aber für mich ist für mich ja, ist, ein bisschen das Fantasie ein zulässt. Genau, aber er ist für mich die die fleischgewordene Duckmäuserei, ja, und, und also da, so einen brauche ich nicht. Also es ist mir egal, ich schreibe Mann, was sie will, was sie wollen, aber ich würde das jetzt nicht als richtig smarte Idee finden. Das ist, also, jetzt mal ganz im Ernst, wenn, vielleicht hast du keinen, weiß ich nicht, du lädst jemanden zum Essen ein und, weiß ich bist vielleicht nicht so selbstbewusst, aber eigentlich bist du ein geiler Typ, raffst es aber irgendwie nicht und machst beim ersten Date ein Essen zu Hause und denkst, weiß was, ich mache einfach Kartoffelbrei würde du ein bisschen anstrengen kannst du dich doch, Alter. Wie sitzt dich dann in die Küche und frisst Kartoffelbrei, Alter? Denk dann Gegenüber auch, ja, vielen Dank. Das scheint dir sehr wichtig gewesen zu sein, dieses Date. Hier yeah, getter, hier yeah, getter, wenn du willst. Ich, <lacht> ich, hab ich, hab noch, ich hab noch Senf, ich hab noch, ich hab noch Senf okay. in der <lacht> Küche. <lacht> kann man ein bisschen verfeinern hier. <lacht> ja. Wahnsinn. Und, also. und da links, da liegt noch Fondor. Da hab ich das, habe ich noch Fondor, hab ich letztens zusammengekratzt. Alter. Das habe ich letztens zusammengekratzt. Das ist mir alles übergeschüttet, aber ich bin da so ein kleiner Sparfuchs. Weißt du, ich bin da ein kleiner Sparfuchs, so hab ich sie zusammengekratzt, kann sie Fondor Ist ganz gut, ja. ja. Was machen wir beim ersten Date? Wir gehen Golf spielen also denkst du, Alter. Okay, vielen Dank. Na ja gut, wollen wir äh, nicht über übereifrig. Äh, über Manuel Baum urteilen, für donthire.com reicht es bei ihm noch nicht. Also dafür muss man fairerweise sagen, hat er noch nicht genug Stichproben, aber ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Auf jeden Fall. Kommen wir wieder zurück auf unser Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende. Was hinter denn eure Tipps? Basti, doch. fang du doch mal an. 1-1. Hm. Patricia? Hm. 2-1 für uns. Fall. Marvin <lacht> Unverbesserlicher Optimismus auch bei mir. 3-1. 3-1, ja, ja, ja. Die, die, warum? warum? Die immer die, die scheitern an ihrer Arroganz. Die denken hier, wir haben die Bayern geschlagen, wir sind die neuen Meistermacher der, <lacht> Ja, Uli, ja, ja, dann, Uli! Christian! Uli. <lacht> und, dann, und dann schlägt der äh, Dost und Silver schlagen wieder ein und dann müssen wir mal gucken, wer das dritte Tor macht. Ey, Vielleicht mal Zuber. Zuber mit dem entscheidenden 3-1, ne? nachdem die Hanno äh, Hannoveraner, sag ich schon, hoffen wir einmal noch mal kurz rangekommen sind, aber 3-1 für die Eintracht. Ich bin mal optimistisch, ich hab da Bock drauf. Und dann das Richtige ausgerechnet noch. dann. Auf jeden Zuber, Fall. Ja. Ausgerechnet ja, ja. Zuber. Ausgerechnet Zuber. Ja. ja, vielleicht ist der mal motiviert. Oh, warum nicht? Ich bin nicht ganz so optimistisch und oh, oh. gehe auf ein 2 zu 2. René, Alter, was ist mit dir passiert? Ich habe noch nie gehört, dass du nicht für die andere aktiv hast. Habe ich noch nie? Doch, Ich Ich hätte jetzt gedacht, du sagst 6 1 oder so. <lacht> also ich bin manchmal ein bisschen optimistisch, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie fünfmal gegen die Wand gelaufen. Ach so, das wusste ich nicht. Das habe ich dich verwechselt. Ja. Also mir reicht ja schon, dass ich mit meinem 3 Einzelplätze Woche richtig gelegen habe. Von daher... Oh, stimmt. Aber ich meine, wir waren jetzt natürlich schon bei der ganzen Kause, wenn es darum geht, Hoffenheim. Aber ich höre jetzt hier zwischen, zwischen Tür und Angel immer mal wieder, dass noch eine andere Personale irgendwo noch im Raum steht. Ja, und Grüße an dieser Stelle an Christopher Michel, weil der ist ja mittlerweile auch sport 1 ja, Journalist. Und äh, hat äh, einen Artikel rausgehauen und da geht es um Danny Da Costa, liebe Leute. Das müssen wir mal können wir ja nachher mal verlinken. Danny Da Costa und die Eintracht, wir hatten ja gestern auch schon mal bei Fußball 2000 drüber gesprochen, insofern mag dem ein oder anderen das Thema ja bekannt sein. Ist ja nicht immer ein absolutes Liebesverhältnis gewesen, bis auf die Angestellten bei der Eintracht. Aber ähm, wie sieht es aus? Denkt ihr, da kann doch was passieren? Und wenn ja, wohin überhaupt? Also ich finde lustig, was du angesprochen hast, Hickel, äh, dass da Kost auf dem Zettel von Schalke sein könnte. Weiß nicht, ob er da einfach mal ins, ins Sprichwörtlich Blaue spekuliert, aber ui, ui, ui, ui. das wäre schon <lacht> lustig, weil das wäre so ein bisschen so, okay, Schalke holt Manuel Baum, Schalke holt einen Ersatzstürmer von Eintracht Frankfurt und Schalke holt einen umstrittenen Spieler von Eintracht Frankfurt, dass das quasi dann die neuen Spieler für die sind. Überlegt euch, wie schnell die Zeit sich ändert, als die zum Beispiel unsere Chipka wegholen konnten. Weil ich gedacht, er geht einen Schritt nach vorne. Boah, so, oh, genau. Boah, frech. Mhm. Aber mittlerweile haben die jetzt nicht mehr unsere Stammspieler holen, die sich, sondern die bedienen sich jetzt bei uns auf der Bank. Das ist für die Eintracht auch geil. Zu wissen, okay, aktuell ist es so, dass der Eintracht besser geht als Schalke. Also. Das habe ich also, mir heute auch gedacht. Also ich habe mir auch gedacht, was ist denn, also Schalke ist ja so ein Club, den du eigentlich, eigentlich im Normalfall mindestens in der Euroleague ansiedelst. Und also, dann über die holen Eintracht die sich auch. halt nur die Reste von der Eintracht und du denkst dir so, okay, dann ist das ja eigentlich klar, okay, die wollen uns angreifen, die wollen eigentlich auch vor uns landen. Ich weiß halt nicht, wie das gehen soll mit unseren Ersatzspielern, weil die es halt bei uns nicht geschafft haben. Finde ich absolut schwierig, was auf Schalke abgeht, aber es ist eine andere Geschichte. Also jetzt mal im Ernst, Danny Da Costa ist der Manuel Baum unter den Rechtsverteidigern. Also bei aller Sympathie, die ich für ihn habe. <lacht> Pipe -Bomb. <lacht> Nein, aber das, jetzt mal im Ernst, das wird doch Schalke nicht äh, nach vorne bringen, großartig. Auf gar keinen Fall. Also du Auf hast halt, ich meine, Danny Da Costa ist einer, wenn du ein funktionierendes Gebild habt, kann der dir echt gute Dienste leisten, weil er ein solider Kicker ist. Aber wenn du einen Transfer holst, der eine Mannschaft weiterbringen soll, dann ist es doch nicht Danny Da Costa. Also ich glaube, mit diesen Ausführungen habe ich halt auch schon äh, gesagt, wie ich es sehen würde, wenn er gehen würde. Das ist leider zu verkraften, glaube ich. Also es ist so, dass man sagen muss, okay, Scheint mit dem Trainer nicht zu passen, was komisch ist, weil er hat ja auch unter diesem Trainer übrigens sein bestes Jahr bei Eintracht gespielt. Ähm, aber ja, vielleicht reicht es dann an der einen oder an anderen Stelle nicht, äh, wenn Hütter da jemanden vorne sieht, dann soll das so sein. Ich hoffe weiterhin, dass das auch, wahrscheinlich sehe ich es auch nur deswegen so locker, weil ich dann denke, ja gut, also wenn ich jetzt noch ein Mosaik gebraucht habe, um zu Überzeugt zu sein, als er einfach noch jemand holt, dann ist das jetzt. Also, die können ja nicht Paciencia da Costa abgeben und dann sagen, ja, nee, aber es war russisch so. Also dagegen würde ich fest davon ausgehen, dass wenn wirklich da Costa geht, dass man sagt, okay, dann kommt jetzt endlich mal dieser Spieler, der mit Kosić zusammen eine unglaublich geile Flügelzange bilden kann. Ja, Gehe ich auch da ganz fest davon aus. Und ich meine, das da kostet der Gerücht. das kocht jetzt mal wieder hoch, aber es ist ja schon länger irgendwie auch im Rumoren gewesen. Und ganz ehrlich, ich würde es, glaube ich, für ihn, wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht, jetzt nochmal einen Tapetenwechsel. Wie gesagt, also keine Ahnung, mir mir würde er leid tun, weil ich ihn sehr, sehr mag. Ich finde ihn ein super sympathischer Spieler, der echt auch schon geil, viele geile Spiele für die Eintracht abgeliefert hat. Ich würde ihm wünschen, unter einem funktionierenden Konstrukt bei einem guten Trainer zu spielen. All das scheint es ja dann momentan bei Schalke noch nicht zu geben. Insofern schwierig. Für uns wäre es aber aktuell tatsächlich verkraftbar. Wir haben jemanden, ähm, den wir mit Sicherheit noch verpflichten wollen, genau auf dieser Position. Wir haben mit Tourier jemanden, mit dem wir eben gesprochen haben, der jetzt das Spiel gegen die Hertha gut bestritten hat. Dann hast du immer noch Chandler, den, der ewige Chandler, der Frankfurter Eintracht wird niemals ähm, weggehen. Und dann hast du halt Spieler, die du zumindest eben einen ähnlich gleichwertigen Ersatz dann bilden. Und wenn du dann noch wirklich das Mosaiksteinchen, das Basti eben angesprochen hast, dann dementsprechend verpflichtest ja, dann wird eh schwierig für da Costa, ja? Weil ganz ehrlich, dann kommt er auf wenig Einsatzzeit, wenn nicht ganz, ganz viel Schlimmes passiert, weil wir halt nicht mehr die Dreifach, sondern nur noch maximal die Zweifachbelastung haben. Und ich glaube, das wäre für ihn auch gut. Und die Frage ist halt, ja, immer wenn ich höre, Schalke hier, Schalke da, wir haben ja unsere positiv eben ausgetauscht über den, potenziellen Tauschstil, wenn es um die Torhüter geht. Ich habe aber eigentlich nicht so viel Bock, dass wir jetzt schon wieder den nächsten Leihvertrag machen und so. Ich würde eigentlich, in der optimalen Welt würde ich ja mal ganz gerne Geld einnehmen. Ja, ja glaube ich, mal ganz gut. Aber ist kein Mutschkonzept. Ja, ganz ehrlich, wenn Schalke zehneinhalb Millionen für Paciencia zahlt, also ein Jahr mit ein Jahr Verzögerung, dann können die uns auch siebeneinhalb für da Costa geben. Also <lacht> gerne. Absoluter Schwachsinnstil. Das ist so richtig <lacht> komplett Gaga. So so ja, Schalke gibt für 17,5 Millionen für der Costa Paciencia aus. Da muss Schalke meldet Insolvenzanwalt, ja, wegen der Eintracht, weil die dachten, das ist, das ist ihre Rettung und dann müssen die alle unsere Spiele ja, kaufen. Nee, die melden keine Insolvenz, die haben doch die, die Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen, müssen die dann einspringen. Schau an. Da geht dann quasi mein Steuergeld. Oh, die steigen dann freiwillig ab, Alter. weil die denken, scheiße, wenn wir jetzt hier drin bleiben, müssen wir hier 30 <lacht> Millionen Euro für diverse Spiele ausgeben, die haben wir nicht so. <lacht> Weiß ich ja, nicht, ich bin, ich bin gespannt, weil jetzt muss man auch sagen, Ablösefrei sollte die Eintracht den nicht gehen lassen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das ein Graupenspieler ist. Es ist jetzt einer, da passt es gerade nicht, aber du, die Schalke kann nicht sagen, das passt mit dem Trainer nicht, das ist ein Kackspieler, wir wollen den ha also. Ey, also, versteht ihr, was ich meine? Das ist ja jetzt, äh, da Costa ist kein Spieler, wo du sagen kannst, äh, der ist scheiße, sondern der ist vielleicht wirklich außer Form auch, weil es mit dem Trainer nicht funktioniert. Äh. Der war halt auch mal richtig wichtig für uns. Also in seiner Zeit, wo er vielleicht auch ein bisschen überperformt hat, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm ist jetzt nicht, ja, aber dass das der darf, für uns das weiß, auch das gar gar wichtig ist. Ja. ja. ja. <lacht> <lacht> er ist ein guter Spieler, der hat nur, hat nur die Zehen. Der hat jetzt und halt underperformt, also die, die normale Leistung hat ihr doch gesehen in der Europaparker-Saison. So. <lacht> <Das> 13,5 <lacht> Millionen, vielen Dank. <lacht> ein echter Schnapper. Also, also ich, glaube, ich, ich glaube, es passt. Ne? Und Ich glaube, wir sind cool und gut dabei, wenn wir einfach sagen, wenn er gehen würde, dann ist es gut. Wenn er auch bleibt, ist es auch super, ist ein netter, guter Typ. Aber ich glaube, auch mehr Einsatzzeiten würde er tatsächlich echt bei Schalke bekommen. Ich finde es nur extrem merkwürdig, dass die Kaderplanung bei Schalke sich offenbar darauf konzentriert, weil er bei der Eintracht momentan nicht die allergrößte Rolle spielt. Aber gut, soll mir recht sein. Vielleicht, vielleicht haben sie auch kein Geld mehr für irgendwie Scouts oder irgendwas, dass sie einfach geguckt haben, so okay, was sind die Spieler, die man irgendwoher kennt. Geil. Dass wir einfach so wahllos Namen gesammelt haben und gesagt haben, so Einkaufsliste, fertig, jetzt mal machen. Keine Ahnung. Wird schon ein bisschen strange. Schauen wir mal, was da tatsächlich noch passiert. Wie vorhin schon angesprochen, bis Montag 18 Uhr ist hier Transferfenster noch offen. Ja, gespannt, was da noch sowohl an Zugängen als auch an Abgängen vielleicht tatsächlich noch passiert. So, und jetzt müssen wir endlich mal zu der Hörerfrage vom Steffen äh, kommen. Die hat er mir äh, Anfang September geschickt und wir haben sie seitdem immer wieder so ein Stück nach hinten geschoben, aber jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Er hat nämlich geschrieben, hey Eintracht-Podcaster, mich würde mal interessieren, wie ihr den kürzlich erschienenen Podcast der Eintracht, den Klammern Eintracht von Main findet. Fand die aktuelle Folge mit Andreas Möller sehr interessant und hat vielleicht dem ein oder anderen seine Meinung über ihn jetzt positive geschlagen. Vielleicht könnt ihr in der aktuellen Folge mal drüber reden. Aktuelle Folge haut jetzt nicht hin und die letzte Folge ist ja auch die mit Hinti, die jetzt dann dort noch äh, erschienen ist. Aber ja, was ist denn so eure Meinung zu dem Podcast Eintracht von Main? Wer möchte anfangen? Basti, fang du doch mal an. Ähm, also das mit Hinti fand ich cool, aber das kann ich jetzt auch nur sagen, weil ich diese Aussage über Selke sehr, sehr lustig fand. Also, ich fand das krass. Kurz, das heißt, wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben und auch diese Aussage nicht verstanden haben. Die dann irgendwie angefangen haben zu sagen, von wegen, Selke ist ein schlechter Spieler. Ist er ja auch, aber das war ja nicht das, was Hinti gesagt hat, sondern Hinti hat ja nur gesagt, hey, ich bin besser als der Vogel. Ja, und da hat er ihn auch gefragt, was bist denn du für einer. Ich glaube, auch Hinti ist nicht der Einzige in der Bundesliga, der sich fragt, was ist das für einer bei David Selke? Also ich frage mich das jeden Tag. Ähm. <lacht> ja, du hast schon gesagt, ansonsten muss ich sagen, habe ich noch nicht so viel Zeit gehabt. Na, komplett alle Folgen zu hören muss ich sagen ähm, aber ich habe das Feedback was es so gab war jetzt positiv also es war jetzt ich habe niemanden gehört der sich darüber beschwert hat und ich glaube das Format äh, das ist ganz gut ich meine die haben die haben Connections zu den ganzen äh, Spielern aber offensichtlich wäre ja. komisch, nicht. Dran, tut, mir, tut mir leid, wir haben das die ganze Zeit probiert. Hier ja, kommt, ganz also hat aber der hat immer abgesagt. Nee, also der äh. will es nicht. Das, dem ist es so unseriös. Der hat ja. gesagt bei Fußball 2000, das wird er mahnen, aber nicht bei diesem neuen Ding da. Also nee, aber mein. ansonsten, ich muss sagen, ich finde es dafür, dass es ein Vereinspodcast ist, äh, finde ich so wie den Eindruck, den es macht, finde ich den gut, weil der reißt sich in diese Social Media Strategie, nenne ich es jetzt mal, der Eintracht ein dass die eben nicht auf Teufel komm raus so einen schleimigen Kack machen. Also ich finde schon, dass so die, die Eintracht nach draußen bei Instagram und Twitter und so und jetzt auch mit diesem Podcast nicht so Corporate-mäßig krass rüberkommt. Natürlich an gewissen Stellen schon, weil die das wahrscheinlich müssen und auch wollen. Aber es gibt wesentlich schlimmere Beispiele in der Bundesliga, wie du nach außen über die sozialen Medien kommunizieren kannst. Und das macht die Eintracht nicht und da zähle ich den Podcast dazu, muss ich sagen. Mhm fast gut zusammen. Patricia? Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich finde ähm, das Format an sich ganz gut. Ich finde es auch äh, jetzt auch hier mit dem Eintracht, mit unserem Eintracht-Podcast äh, verglichen, es ist ja was komplett anderes. Also das ist ja ja einfach anderes Format. Ich finde es ganz schön, dass man da so Einblicke bekommt in Bereiche, wo man vielleicht sonst auch nicht so viel hört. Also Andy Möller war ja da, Alex Meier war da. Ähm, finde ich an sich eigentlich rundum eine gute Sache und ich glaube, kann man sich auch anhören, so hin und wieder mal, um einfach ein paar nähere Einblicke zu kommen. Natürlich ist das jetzt nicht der Podcast, wo man kritische Einblicke bekommt oder irgendwie, das kannst du von Vereinspodcasts ja nicht erwarten, aber dafür, dass es einer ist, finde ich, ist es schon recht hörenswert so. Ja, also mir, mir gefällt insbesondere der anekdotische Blick auf gewisse Sachen. Also ich meine, auch im, äh, allein wenn Hindi dann solche Sachen sagt, das ist ja natürlich ein cooler Insight, den man ja nicht überall bekommt. Ne? Ja. Man merkt natürlich, dass die die dass, dass die solche Kernaussagen oft repliziert werden, das heißt, die drehen auch den richtigen Stellschrauben, das heißt, die geben mal auch den, das ein oder andere Zitat vorher halt irgendwo hin, damit der Podcast ordentlich promotet wird. So macht man das dann natürlich auch an die Outlet sei es irgendwie zu Sportschau und so, damit es dann eine schöne Kachel gibt und so weiter und so fort. Das machen sie ganz gut. Ich finde dieses Anekdotische, ganz interessant, ich bin mal gespannt, ich habe mir die Möller-Folge tatsächlich noch nicht angehört, weil ich eigentlich die Möller jetzt nicht so lange hören muss, also reden hören muss, ja, also ich weiß nicht, es gibt viele Spieler, die, also ehemalige Spieler, die brauche ich mir nicht so lange anhören einfach, ja, also keine Ahnung, die hatten schon ihre Karriere nicht so wirklich viel zu sagen, vielleicht sollte ich es aber dann mal mit Alex Meyer probieren, weil da habe ich auch gehört, dass das Interview ganz spannend sein soll, aber dieser Ansatz, ähm, dann wirklich vielleicht auch mal, ne? Thomas ist ja auch öfter da vom äh, vom Eintrachtmuseum äh, oder soll das demnächst noch öfter machen und auch mit begleiten. Dann finde ich das eine super, super Sache und ich denke, das reiht sich in das Gesamtprodukt, ähm, was was hier schon gesagt hat, also auch echt gut ein, dass du einen umfassenden Blick bekommst. Sehr, sehr süß und nett, dass sie uns dann geschrieben haben, ne, Eintracht-Podcast, das gibt ja schon so lange, aber es ist tatsächlich ein komplett eigenständiges, anderes Format ja. mit einem eigenständigen Kern und ich finde, die Leute, die uns hören, die haben dann was, bekommen was ganz anderes als die Leute, die dann beim den, den Eintrag von meinem Pod Podcast bekommen und ich glaube, das ist doch, hat jeder die Informationsquelle, die er braucht und die er will und ich denke, das, das passt doch gut rein und ich denke... Da gibt es kein Gegeneinander, sondern eher ein äh, Nebeneinander. das finde ich eine ganz schöne Angelegenheit. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal irgendwie so eine ganz andere, eine ganz an, anderen Vibe von irgendjemandem bekommen, von dem wir denken, dass er nur Phrasen dreschen kann. Beispielsweise würde ich mir ernsthaft mal wünschen, dass jemand wie Dragoslav Stepanovic mal reinkommt. Aber, dass du diese, diese, diese, diese, diese, diese, sag ich mal, sympathisch-populistische Art, die er ja öfter mal hat, dass die rausgenommen wird und dass man, dass es dann ein bisschen tiefer geht. Ja? Also wisst ihr, was ich meine? Dass die Möglichkeit genommen wird, um vielleicht so an ein paar Stellschrauben zu drehen, dass du da mit wesentlich mehr rauskitzeln kannst, weil er die Leute vielleicht auch schon länger kennt. Ne? Ihr kennt ja Thomas und so. Da, Ich denke, da steckt echt viel Potenzial drin und auf so Folgen freue ich mich dann ähm, sehr. Und da bin ich mal gespannt, was da einfach noch kommt. Soweit. Also ich habe die Hinti-Folge noch nicht ganz durch, die anderen drei habe ich schon ähm, komplett gehört. Ähm, das Wichtigste dabei, meiner Meinung nach, ist das, was Basti auch gesagt hat, es passt in dieses Gesamtkonstrukt, wie man dort kommunizieren will, von daher alles fein. Ich finde tatsächlich, und da bin ich mal gespannt, wenn ihr die Folge gehört habt, wie da eure Meinung dann vielleicht dazu ist, dass man bei der Folge mit Andreas Möller tatsächlich eine Chance vertan hat, die war sehr wie ich sie empfand, geskriptet und sehr drauf bedacht, ein positives Bild von ihm zu zeigen, was ja auch vollkommen okay ist, aber ich hätte es noch besser gefunden, wenn man da tatsächlich ein bisschen mehr in diese kritischen Punkte reingegangen wäre. Das steht und fällt für mich auch immer so ein bisschen mit dem, mit dem Moderator in der Runde und ich finde, da hat man so ein bisschen eine Chance vertan. Aber das ist jetzt auch so meine persönliche Meinung, das kann vielleicht auch jeder anders irgendwie anders interpretieren. Ähm, die hat mich so ein bisschen gestört, wohingegen jetzt so absolutes Gegenteil, aktuell Folge mit Hinti, lockere Atmosphäre, lockeres Gespräch, wo man auch mal so einen Schritt zur Seite geht, was nicht so stark gescriptet wirkt, finde ich wiederum angenehmer. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen ähm, sehr empfindlich durch die Menge an Podcasts, die unterschiedlichen Mengen an Podcasts, die ich einfach an der Stelle auch höre. Aber ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, auch wenn sie, man muss sagen, late to the party sind. Also, Gut. Ne? Klar, also das aber und das ist ja, ich, ich finde das geil. Lass uns jetzt mal genau darüber sprechen. So, jetzt machen wir mal ein ganz anderes Thema mal. Ja. Yes. So und zwar finde ich das echt interessant. Du sprichst late to the party. Natürlich klar, man muss ja sagen, nicht jeder ist so ein ist so jemand, der ein, ein digital native wie unser René, der relativ früh und auch einer der frühesten war, die sich mit Podcasts beschäftigt haben seit zehn Jahren still going strong. Das muss man tatsächlich sagen. Will es aber tatsächlich auch mal ein bisschen von der anderen Warte betrachten. Denn natürlich ist es einfach so, dass es momentan komplett krassen Influx von extrem vielen Podcasts gibt. Da ist die Eintracht natürlich wirklich very late to the party. Aber end, am Ende muss man dann aber auch sagen, lieber so machen mit einem ganz eigenen Ansatz, als irgendwie was schlecht kopieren. Und ich ja, finde, das natürlich. ist dann aber auch dann eigentlich cool. Das hat eine gewisse Eigenständigkeit. Insofern äh, bin ich der ganzen Sache dann durchaus dankbar. Ähm, ich finde es aber tatsächlich, ich meine, das ist jetzt auch gar nicht für diese Folge oder für, für, für diesen Podcast wahrscheinlich jetzt ähm, angemessen. Aber die Podcast-Inflation ist schon erstaunlich. Ja. Und ich bin aufs Jahr 21 gespannt, äh, wenn sich gerade viele Medienunternehmen dann Kopf, äh, da am Kopf kratzen und feststellen, okay, wir haben jetzt gedacht, dass der Medienwandel allein durch Podcasts herzustellen ist. Verdammt, das funktioniert doch nicht. <lacht> weil da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich merke das gerade so, dass jetzt sehr, sehr viele Privatunternehmen, aber natürlich auch Öffentlich-Rechtliche jetzt alle irgendwie, wir müssen jetzt alle Podcasts machen. Das Problem ist, wenn du antiquierte Ideen hast, dann werden die auch nicht besser, wenn du antiquierte, äh, antiquierte Ideen in ein Podcast-Konzept schleppst. Also ganz ehrlich, nicht böse gemeint, aber es gibt das ein oder andere Fernsehkonzept, was halt schon jahrelang nicht funktioniert. Und wenn, das wird auch nicht funktionieren, wenn du dann einfach sagst, wir machen jetzt das Podcast-Label drauf. Aber gut, äh, da bin ich mal gespannt, als kleiner Medienkritiker. Ja, aber es ist durchaus ein, ein richtiger Punkt. Also es ist schon gerade, was jetzt in, im Laufe diesen Jahres da noch an, an äh, Veranstaltungen oder ähm, Institutionen hochgepoppt sind, die jetzt auf einmal auf diesen Podcast-Zug aufspringen, der ja auch beileibe nicht neu ist, also ähm, ist schon echt erstaunlich, ähm, aber fand ich gerade mal einen guten Punkt, dass du das angesprochen hast, die Eintracht fand ich in der Tat hat das, wie du schon sagst, richtig gemacht, indem sie halt einfach nicht irgendwie ein fertiges Konzept genommen haben, da ein anderes Label draufgeknallt haben, sondern sich tatsächlich gefühlt mit dem Thema, also ich weiß es nicht, weil wir noch nicht mit ihm gesprochen haben, aber sich mit dem Thema so weit beschäftigt haben, um da ein eigenes Konzept tatsächlich zu entwickeln, was ich auch wiederum gut finde. Ja. Ich würde sagen, wir haben diese Userfrage mehr als inhaltlich gut abgebildet. Yes, das auf jeden Fall. Und nochmal, Steffen, es tut mir leid, dass wir Sie lange geschoben haben, aber wir wollten natürlich auch die Möglichkeit haben, uns in kom fast kompletter Mann- und Fraustärke mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Und jetzt müssen wir äh, zu vielleicht mehr kritischen Themen kommen, nämlich zum Dummschwätzer der Woche. Und da brauchen wir jetzt erstmal den Jingle. Und der ist hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtchenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ja, und wir haben am Vorfeld der Sendung so ein bisschen gerätselt, haben wir denn eine Dummschwätzer der Woche? Und Patricia sagte erst, nee, ich habe keinen. Und dann sagte sie, Guido Schäfer, und da wussten wir alle, wir haben einen. Patricia, erzähl uns warum. Ja, also ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe das alles nur reproduziert auf Twitter bekommen und äh, ja, in diversen Gesprächen. Ähm, Marvin hat es ja gesehen, also er kann es gerne ergänzen, falls ich hier Quatsch erzähle oder irgendwie irgendwas äh, verdrehe. Aber soweit ich das mitbekommen hat, hat, hat, habe, hat Guido Schäfer eigentlich die ganze Zeit nur Unsinn geredet und die negativen Highlights waren... Ähm, Erstens, dass es ja bei Mainz nicht so gut laufen kann, weil ja die Mannschaft so divers ist und es ja kaum deutschsprachige Spieler gibt. Und wie soll denn das dann überhaupt gut laufen sportlich? Das kann ja gar nicht gehen. Und dann hat er auch äh, sexistische Kommentare noch abgelassen. Zum Beispiel Dortmund hätte ja Menstruationsprobleme gehabt und deswegen schlecht performt äh, am Ende der letzten Saison. Halt dieser typische rassistische, sexistische Quatsch, den man da von sich nicht absondern sollte, auch nicht muss, völlig unnötig. Und das wohl irgendwie die ganze Sendung durch auch wiederholte Male. Und daher halt absoluten Dummschwätzer. Aber was man ergänzen muss, finde ich, was so ein bisschen untergegangen ist, als er seine Ausführungen da fortführte mit... Ja, aber ich habe ich habe nix gegen Ausländer, so also dieser typische Spruch. ich genau liebe das. Ausländer. Oh, ja. Ich liebe Ausländer. Meine Meine ja, ich hab damals, ausländische Freunde. Ja. Damals, als die ganzen Ga als Spieler aus Ghana nach Mainz kommen, da habe ich die an die Hand genommen und habe denen gezeigt, wie das Leben läuft. <lacht> ich dachte, diese Armen Menschen alle. Oh. Stell dir mal vor, du ja. kommst aus einem fremden Land hierher. Ja. Und dann kommt Guido Schäfer, ist derjenige, der dir erzählen wie es hier läuft, Alter. Wahrscheinlich laufen jetzt irgendwelche Leute aus Ghana hier rum mit langen, blonden Haaren und ballern sich eine Faxedose nach der anderen in den Kopf, Alter. Also, <lacht> was denkst du, was denkst du, wie viele Camp David Shirts die gekauft haben, ey? Oh, ja, Mist, also ey. Ja, äh, Oder wahrscheinlich haben die jetzt alle nur so Fell, die haben nur unter, unter, äh, Unterhemden an und ansonsten haben sie nur so Felljacken <lacht> an. Also es ist eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Man muss ja tatsächlich auch einfach mal sagen, Guido Schäfer ist ein merkwürdiges Gesamtprodukt, ja. das in, äh, also weiß ich nicht, natürlich kann man einschalten und denken, okay, Doppelpass, da ne, ist es natürlich klar, dass da so Hanna beim Besitzen, Fakt ist aber schon, ich meine, wir haben ja durch eine einigermaßen interessantere Zusammenstellung der letzten Wochen eigentlich auch mal gesehen, dass es auch anders gehen kann, Guido Schäfer ist dann halt leider ein Rückfall in extrem alte, erbärmliche Zeiten und so ein Quatschkopf, mit, äh, der halt einfach... Äh, das war einfach eine klare rassistische Aussage. Das muss der einfach nicht machen. Und ich glaube ehrlich, dass wir in jedem Mal, in dem ich den irgendwo gesehen habe, hat er sich nie über Gebühr. Ähm Inhaltlich gegeben, sondern er ist ja auch auf so eine merkwürdig, joviale Art immer alles ins Persönliche ziehen. Ne? So, so nach dem Motto, er ist genauso wie der Thomas Helmer in schlecht. Also, und der Thomas Helmer ist doch nicht gut, ja. Aber das ist dann halt so, ja, aber so wie ich das dann damals gemacht habe. Und außerdem das ist ja ein guter Bube, ich kenne den ja, ja, ja. Das bei jedem Trainer, er kennt jeden, das ist ein guter Bub, Ja, es interessiert mich aber nicht. Also, es ist auch wirklich ein sehr, also auch für so eine journalistische Runde, ein sehr unjournalistischer Mensch, der sich halt mit solchen Aussagen komplett verdient auf uns Ausschießt. Und ich würde mich freuen, wenn ihm in Zukunft ein bisschen weniger Bühne geboten würde. Er hat ja seine Kolumne und das ist ja auch alles gut. Man muss ja, schon sagen, der ist schon bei den richtigen Vereinen gelandet mit Mainz und Leipzig. Also, ja, ja, tatsächlich. Also die Nähe zu Leipzig wundert mich da auch nicht so wirklich. Ähm, was mich ein bisschen, naja, auch nicht wirklich wundert ist, dass halt Absolut niemand irgendwas gesagt hat. Also, dass die schweigen, wenn es so ein bisschen gestichel ist oder ein bisschen Quatsch geredet wird, okay, da wird halt durchgehend in dieser Sendung irgendwas Dummes von sich gegeben. Dass du nicht jedes Mal einschreitest, ist mir völlig klar. Wenn dann aber da jemand kommt und sagt, ich liebe Ausländer, aber und äh, meins ist scheiße, weil da sind so viele Ausländer, so jetzt mal vereinfacht übertragen, ähm, yeah, weiß ich halt nicht, dass. Dass man da nicht einfach mal sagt, hey, pass auf, du redest halt auch schon einfach praktisch komplett ein Quatsch, weil Willst wir wissen ja alle, wie es bei der Eintracht also, ausgegangen äh, ist mit diversen äh, äh, Nationen. Ja, gut, genau. Das, das, diesen Vergleich hätte man bringen können, zu sagen, ah, okay, Eintracht hat Pokal geholt, äh, vielen Dank. Ich glaube, dass es daran scheitert, äh, ich, ich glaube, Stefan Effenberg sitzt dann da und nickt. Ja, no. das ist halt das Problem. So, ja, da gut. fehlt halt ein Effenberg, gell? Als damals meine Gan äh, das Semmy dem habe ich ja auch gezeigt, wie das Leben läuft. So, also ich glaube tatsächlich, dass die das so denken und ich glaube, ich bewundere Mara Pfeiffer eher, dass die da nicht ausgeflippt ist. Äh. Ja. Ja, Von ihr habe ich es also, jetzt auch nicht erwartet. Ich meine, das nee, ist nee. ihre erste Sendung jetzt da, dass du da dir sowieso schon einiges ertragen musst, was da an Quatsch abgesondert wird. Ähm, dass du da jetzt nicht noch aufstehst und sagt, sagst, hey, da stehe ich auch. ihr alle scheuert, so. <lacht> <lacht> das, ja das, das ist jetzt ja. Aber, Aber ja, okay, ich, der Rest äh, der Runde war wahrscheinlich einfach nicht. Ja, dazu geeignet, sich da kritisch zu äußern, weil die es gar nicht so schlimm fanden, vermutlich. Aber das ist das Gesamtproblem. Und das ist genau das. Also ich finde, auf der einen Seite, ne, was ihr über die Mara gesagt habt, finde ich, stimme ich vollkommen zu. Als erst, als Person, die es erstmal da ist. Natürlich hätte dann Twitter ganz gerne, dass sie dann im Optimalfall auch noch was gesagt hätte. Das ist aber gerade, wenn du das in dieser Situation machst, halt, schwierig bis unmöglich. Und ganz ehrlich, man könnte einer Person das auch nicht verdenken, einfach immer, wenn der Guido Schäfer irgendeinen Dunpfiff sabbelt, einfach mal auf Durchzug zu stellen, weil du wahrscheinlich genug unter Druck bist, vielleicht, dass du das dann auch gar nicht hörst. Das kann tatsächlich auch passieren. Weil irgendwie, wenn du, zum, wenn du anderthalb Stunden schon da sitzt und musst dir sein dummes Gesappel anhören, hast du vielleicht auch keinen Bock mehr und denkst, ja gut, okay, was, was der wieder sagt, brauche ich auch gar nicht drauf eingehen. Kann auch passieren. Aber, und das ist das Problem, und darin, deswegen mache ich immer wieder an dieser Personalie fest. Ist der, also, will ne, ich jetzt auch keine Generalkritik am Doppelpass üben, aber ich finde natürlich, dass halt die Moderation insofern seine eklatanten Schwächen hat, weil sowas natürlich immer nur weggelächelt wird. Und ich würde gar nicht von so vielen anderen Gästen das verlangen, ja. aber ich würde schon von der Moderation das verlangen, dass ich sie hier tatsächlich gerade mit dem Ja, äh, mit, mit, mit der Abgeklärtheit, der sonst ja immer in joviale Art hat, dass er das anders moderieren muss. Und dann muss er sagen, Jo, jetzt ist aber ein dummer Spruch jetzt gewesen. Und es wäre auch gar nicht schlimm gewesen, einfach zu sagen, Jo, das aber weiß, das ist jetzt ein ziemlich dummer Spruch. Ne? Und dann auch wirklich mal smart zu sein, sagen, jo, du hast ja gesehen, wie es bei, bei der Eintracht lief oder bei vielen anderen. Das ist einfach ein dummer Spruch und das, das erwarte ich ehrlich gesagt von der Moderation. Ja. Und das ist er seit Jahren noch nie gewesen und das ist halt, und da, da der Fisch stinkt da leider vom Kopf her und das muss man ganz klar sagen. Du brauchst eine andere Moderation, du brauchst einen Thomas Helmer in dieser Position eh nicht. Ich brauche nicht jemanden, der sagt, ja bei mir, wir haben das früher anders gemacht. <lacht> ja, das weiß ich, das interessiert mich ja nicht. Thomas Helmer, du warst auch kein so geiler Fußballer. Keine Ahnung, ich hätte dich nie in meine kicker aufgestellt, also mal halb lang. So, und da würde ich mir was anderes wünschen. Und ich weiß aber, dass es halt gerade bei den Gästen halt einfach eine schwierige Situation ist. Insofern hoffe ich, dass man im Nachhinein jetzt zumindest mal sagt, ja gut, also der Guido Schäfer, ja, pff, ja, nee, es gibt andere Leute, die mir erstmal mal holen können. Also auf jeden Fall eine mehr als berechtigte Nominierung. Hättet ihr denn noch weitere Nominierte oder ist es dann damit auch quasi Gesamtsieger der Woche? Ich finde tatsächlich, er hat sich die alleinige Nominierung redlich verdient. Ich muss auch sagen, aktuell ist es tatsächlich auch so, dass ich ansonsten möglichst viel meide. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute äh, Taktik, in der aktuellen Situation das eine oder andere zu meinen. Wer sich Dummschmerzen anhört, kann kann es heute Abend machen. Hier der, der, der, der, Das große blonde Übel äh, ist ja heute in der äh, im ersten Presidential äh, Meeting. Äh, tatsächlich kann man sich heute Nacht äh, die erste Presidential Debate anschauen in den USA. Ach, wenn man äh, nicht schlafen kann oder wenn man danach noch mehr Kopfschmerzen ihr beiden habt ja eh schon Kopfschmerzen. Wenn ihr noch schlimmere Kopfschmerzen haben wollt, ist das vielleicht nicht. Ja, aber dann habe ich die Kopfschmerzen morgen, weil das ertrage ich wahrscheinlich wirklich nur im Vollsuff. <lacht> alles klar genau. <lacht> das, wobei es könnte ja spannend werden vielleicht wird er ja auf seine horrende Steuerzahlung von 750 Dollar angesprochen, was er dann dazu sagt, ich guck mal es gibt mit Sicherheit morgen irgendwo eine Zusammenfassung die werde ich mir wahrscheinlich sogar dann geben gut, aber dann haben wir einen Dummschwätzer der Woche äh, zu Recht äh, nominiert und damit auch quasi Gesamtsieger der Woche, Guido Schäfer für viele dumme Sätze, die im Doppelpass am Wochenende äh, gesagt wurden und weil wir euch aber natürlich nicht mit äh, diesem negativen Vibe hier außen vor oder aus der Sendung lassen können, haben wir noch so ein bisschen Empfehlungen und ich glaube, da ist das ein oder andere Lustige auch mit dabei. Ich suche jetzt gerade eben erstmal den Jingle dafür und der ist hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, der Marvin hat da schon einiges in unsere Empfehlungsliste äh, geschrieben und da ist mindestens eine lustige Sache dabei. Marvin, genau, ich fange aber jetzt mal mit dem ersten Ernsten an und dann hoffe ich, dass der äh, Basti dann nochmal das Lustige einigermaßen für uns wiedergeben kann. Aber genau, ich fange mit dem Ernsten an und zwar, es gibt eine wunderbare Doku bei Netflix und zwar heißt sie Sie beschäftigt sich tatsächlich mit dem, mit dem ich irgendwie dann auch zu arbeiten habe, mit dem wir uns alle, während wir uns hier unterhalten, immer wieder zu tun haben. Das ist natürlich Social Media, ähm, auch natürlich eine, also verschiedene Plattformen, mit denen wir gut Dinge teilen können, mit denen wir gut in Interaktion treten können, aber tatsächlich auch oftmals ein richtiges Problem. Gerade in den letzten Jahren hat sich das alles ein bisschen, ja, verkompliziert. Ne? Belohnungssysteme auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ähm, Shitstorms, ähm, gelenkte Empörung, dies, das. Und dazu gibt es ein sehr, sehr, sehr gute Doku äh, bei Netflix, das heißt das Social-Media-Dilemma. Und das zeigt auf, äh, wie die Intention von, von, den, von den Leuten war, die es entwickelt haben, die in, in der Regel nie negativ waren, aber äh, wie halt ähm, Algorithmen funktionieren, wie es dann auch so ist, dass beispielsweise die Leute, die auf der einen oder anderen Verschwörungs theoretischen Seite waren dann plötzlich das immer angezeigt bekommen, weil sie halt durch diesen Algorithmus halt in eine ganz andere Welt kommen. Das zeigt, welche Probleme eigentlich es mittlerweile gibt und auch wie man vielleicht damit umgehen sollte. Viele sagen, komplett, äh, kompletter Logoff schadet nicht. Ich will es euch einfach nur mal mitgeben. Schaut es euch mal an. Es trifft uns insofern, dass es jetzt auch gerade mit den kommenden Wahlen, die ja auch nochmal anstehen, auch nochmal eine ganz interessante Debatte werden könnte. Und ich, glaube, und ich hoffe, dass wir sie alle umschiffen können, damit wir nicht die Verhältnisse haben, die es in den USA momentan gibt, weil das sind natürlich gesamtgesellschaftlich eher toxische Verhältnisse. Aber schaut euch mal an. Klingt gut. Ich habe es mir gerade eben mal spontan auf die Watchlist gesetzt. So, und jetzt der, der, das Lustige. Basti, es ist, ich hab es ist das, was, was, was ich denke. Äh, Kalkhoff. Genau, ja. Äh, es gibt einen neuen Rückblick von Kalkofe, der sich äh, mit Dingen, absurden Dingen aus dem Internet beschäftigt. Ich weiß nicht, Kalkoffes Matscheibe ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff, zumindest wenn sie in unserem Semester sind, äh, der immer so im Fernsehen sich lustige Sachen rausgesucht hat und die verarscht hat äh, und sich auch tatsächlich immer sehr detailgetreu so kleiden kann wie die Protagonisten, die er da verarscht. Das hat er jetzt mal im Internet gemacht. Und wir wissen alle, Marvin hat schon ein bisschen angeteasert, im Internet sind sehr, sehr viele absurde Dinge zu finden. Und er hat tatsächlich sehr, sehr viele gefunden. Das war eine kalkofer sendung die geht 80 Minuten und es ist keine Minute langweilig. Also das ist der absolute Wahnsinn, was der da aufgetan hat. Die er dann halt auch noch parodiert. Ich habe das mir zweimal angeschaut, weil es tatsächlich, ohne das zu übertreiben, ich weiß, ich ich bin auch jemand, der sehr, sehr viel mit Superlativen um sich schmeißt, gerade aus einer Emotion heraus. Aber ich kann das mit ein wenig Abstand und zweimaligem Schauen sagen. Das war eines der lustigsten Dinge, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, muss ich sagen. <lacht> Marvin und ich schreiben uns heute noch WhatsApp Nachrichten <lacht> über die diversen Dinge, die da passieren. Da ich keine ja kurze Teaser mache. Also es gibt zwei Vollalkoholiker, die von der Reichsfahne erzählen, dass man sich keine Masken anziehen soll. Der eine von den beiden kann kaum sprechen. <lacht> <lacht> Dann gibt es keinen, der sich für der, bei Astrid TV für 250 Euro ein Einhorn-Aura-Spray mit irgendeiner Unterlage und einem Kristall verkauft, weil er meint, dass die Einhörner auf die Erde zurückgekehrt sind. Äh, nach langer Abstinenz, die wären jetzt irgendeine Zeit lang weg gewesen, sind jetzt wieder da. Und du kannst ja halt so ein Spray, so eine Unterlage und so einen Kristall kaufen. Von, mit Zertifikat. Äh, von Ist wichtig. Ihm, Von ihm aufgeladen, also in seiner Position als Schamane. Kannst du für 250 kaufen. Äh, da gibt es noch dubiose Verschwörungstheoretiker aus der Schweiz. Die sagen, dass Tom Hanks sich in einem Hotelzimmer in Australien eingeschlossen hat und nicht mehr rauskommen will. Also Leute, das war nur ein... Anderes von den ganzen Absurditäten, die da. sind. Die Spitze ist. des Eisbergs. Das ist der Wahnsinn, einfach 80 Minuten Vollgas. Hatte äh, da Hildmann, kommt auch noch zu Wort, also das ist der absolute Knaller. Vielen Dank <lacht> Ganz ehrlich und Respekt an Kai Kofe, dass er das Niveau, was er wirklich schon von früher bei Premiere Sepping und so, kennt man das ja schon noch, dass er das nicht immer gehalten hat, aber jetzt wieder, also der ist wieder in Form, muss ich sagen. Das war mega stark. Ohne Scheiß, jemand, der über so einen langen Zeitraum so performt, ich habe mega Respekt, das war echt einer meiner Lieblingsformate, immer wieder gewesen, natürlich hat man es immer aus, aus dem Blick verloren, aber auch da muss man auch sagen, ist ja auch geil, dass Tele 5 da auch dann immer dabei ist, das ist ja auch so ein bisschen sein Playground mittlerweile, das ist eine super, super Sache, ich gucke mir das immer gerne an, mittlerweile natürlich ja, halt da, hauptsächlich im Internet und nicht mehr am Fernsehen, weil, ähm, der, der lineare Fernsehkonsum halt schon lange, lang eingeschlafen ist, aber das macht er so, so gut und Respekt dafür. Und Basti, wir haben uns echt beömmelt. Und allein diese also allein, also, also diese, wie man auf diese Verkaufssendung tatsächlich kommen kann und das verkaufen, es kaufen echt Leute diese Einhornscheiße, ja. Das musst du dir echt mal geben. Das tut schon weh. Ja, es ist, also tatsächlich bin ich immer noch fassungslos, auch also, diese zwei Alkoholiker, die da sitzen. Lasst euch nicht verarschen, das ist ja absolut, es ist natürlich auch, hat einen traurigen Hintergrund, weil viele es so abdrehen, aber wenn man das ein bisschen ausblenden kann und die Parodien von ihm danach noch kommen, ist mega gut. Und für alle, die musikalisch interessiert sind, ganz am Ende kommt auch noch ein sehr, sehr toller Corona-Song. kommen mehrere gute Corona-Songs, Marvin, erinnere dich an dieses Paar, was da sitzt, wo der eine der also wo dieses Tuch halb vorm Gesicht hat die äh, Corona wechsingen wollen. Und ist Ach so, oh Gott, oh Gott, äh, oh Gott, oh Gott ja. Das ist absolute Knaller. <lacht> ich kann, ey, ganz ey, wirklich, ich, ganz ehrlich, wenn wir noch weiter, ich schaue mir es gleich nochmal an. <lacht> ich gucke mir es heute auch nochmal an. Ich, noch ich, ich gucke mir es, glaube ich, auch gleich noch an. <lacht> das ich habe es auch gestern gesehen, ich fand es auch richtig gut. Auch irgendwie durch Twitter, glaube ich, durch euch drauf gestoßen. Durch Bas Alles. Basti hat es getwittert, oder? Äh, der Basti also, hat da einiges zu getwittert, ja. Kalfluenza ja. Basti. <lacht> <lacht> Ja, das, das, werde ich mir, das werde ich mir gleich auf jeden Fall noch anschauen, wenn ich hier. Oh, geil, hat, ich ich schick dir mal ein kleines Teaser-Video in unsere WhatsApp-Gruppe, dann weißt du schon mal, was dich erwartet nachher. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung. Ähm, normalerweise ist das ja immer so die Zeit im, im Jahr, wo ich immer sage, FIFA ist das beste Fußballspiel und Basti sagt, Pro Evolution ist äh, viel besser und äh, wir können uns nicht einigen. Diesen Kreislauf möchte ich dieses Jahr ein Stück weit unterbrechen. Ich sage jetzt nicht, dass Pest das bessere Spiel ist, aber ich habe irgendwie keinen Zugang zu FIFA dieses Jahr. Ich habe es zwar bestellt, aber irgendwie ist es nicht das. Was mich aber in den letzten Monaten an Fußballspiel tatsächlich sehr erfreut hat, ist der Football-Manager und seit dieser Woche kann man den Football-Manager 2021 vorbestellen. Der kommt im November, es gibt klassischerweise wieder eine Beta-Phase zwei Wochen vorher und ich habe das Ding richtig viel gezockt im in der letzten Saison und werde da auch, glaube ich, dieses Jahr wieder so eine ordentliche Anzahl von Stunden da rein versenken. Und es gibt eine gute Übersicht, wo das Ding gerade zu vernünftigen Preisen vorzubestellen ist. Und die hänge ich euch einfach mal hier mit rein. Wer Bock hat, hat auf Fußballmanager, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, bis irgendwann im äh, Anfang nächsten Jahres ja dann auch Anstoß kommt in der neuen Version. Das ist geil. Ja, da reden wir dann auch mal. Eigentlich jetzt auf so optimale Zeit, ne? Sei es dafür, jetzt wird es wieder kälter, man will eh vielleicht nicht mehr so raus, ist auch eh schwierig, Corona, dies, das und so weiter und so fort, ne? Und hast da auch Bock jetzt einfach mal, vielleicht kannst aber jetzt gerade gute Zeit. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ich weiß gar kein, ich kenne gar kein Spiel, was ich jetzt irgendwie mir kaufen wollen würde für die Playstation. Habe aber trotzdem überlegt, ich würde mir die Playstation trotzdem holen, weil da hey, geht und das, Ja, ne? Was, ist die, das ist die, halt auch die, die, die 5er? kompatibel. Ja, genau, die Fünfer. Ja, wenn ja. wenn, wenn du eine, eine kriegst. Ja, ja klar, das ist das Problem, aber ich habe einfach trotzdem Bock, ich habe nur Bock auf den Besitz, Ja, mir geht es hier nur <lacht> um den Besitz. Ich, ja. aber ganz im All, Marvin, ich bewundere deine Ehrlichkeit, weil es macht mir leichter, auch so ehrlich zu sein, ich will auch erstmal nur die Presse, ich will die erstmal haben. Ich habe ich hab vorbestellt, <lacht> da, hab, hier, da steht die hier, da freue ich mich erstmal. Ja. Ich habe ja, tatsächlich ja vorbestellt und es scheint auch so zu sein, dass ich Glück habe und mit meiner Vorbestellung durchgekommen bin und eine geliefert kriege. Welche, welche Version? Äh, mit Laufwerk. Mit ja, weil ich habe hier äh, GTA, Red Dead Redemption und so weiter auf Disc. Und das sind so Spiele, die kannst du ja gefühlt auch in 15 Jahren noch spielen. Also die will ich halt auch dann äh, durchziehen. Nur, dass du in 15 Jahren die Playstation 7 haben willst. Das weiß ich nicht. Ich meine, die Vierer <lacht> lief jetzt ja auch sehr lange. Ja, das stimmt. Das ist ungewöhnlich, gell? Fand ich auch. Mhm. Neuer Friends! Aber Da, aber ich mich da sprechen ich mich wir dann drauf, drüber, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, wer Bock hat auf Fußballmanager, der macht bei dem Footballmanager von SEGA absolut nichts falsch. Na dann, aber der ist halt sehr intensiv. Ne? Da, musst, da musst du schon dich reinfuchsen. Ne? Da musst aber du dich schon weiß. reinfuchsen. Also ich habe auch eine dreistellige Stundenanzahl da in der letzten Saison in dieses Spiel versenkt. Gut, ich frage mal deine Frau demnächst, wie es ihr so geht. <lacht> ja, die hat äh, viel Ruhe sehr gut, hat auch seine Vorteile hat auch manchmal seine Vorteile ja. Na also mit diesen positiven Worten können wir das Podcast hier doch heute beenden genau. das ist glaube ich ein guter Schlusssatz wir danken allen die äh, zugehört haben natürlich, wir danken noch viel mehr allen die äh, nicht nur einfach zugehört haben, sondern hier uns während der Sendung Nachrichten geschickt haben, die im Chat dabei waren oder die in den letzten Wochen uns äh, finanziell unterstützt haben. Die Unterstützeranzahl ist wieder ein bisschen hochgegangen, nachdem das ja in dieser Corona-Zeit so ein bisschen äh, bergab ging. Freuen wir uns tatsächlich, dass jetzt wieder mehr bei den Unterstützern dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir mal den Sack zu. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir freuen uns auf ein hoffentlich torreiches äh, Spiel gegen Offenheim mit einem am Ende den ein Großteil der Punkte für die Eintracht, sagen wir es doch so rum. Und äh, auf die ein oder andere Aktivität am Redline Day vielleicht noch oder am, zum Ende der Transferphase schaut am Montag bei den Kollegen von Fußball 2000 in die Live-Sendung auf YouTube und ab Dienstag sind wir dann wieder für euch da und besprechen das Spiel und die Transfers und alles, was bis dahin noch passiert. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Es geht da man von